Was geht, liebe BBFM, und willkommen zu einem wunderbaren Livestream. Und ich habe heute einen fantastischen Gast mit dabei, und zwar nämlich den guten Dr. Profit. Viele von euch werden ihn kennen. Und ich sehe gerade tatsächlich. Willkommen zu einem wunderbaren Livestream. Äh, ich sehe gerade. Ach so, okay. Perfekt. Das klappt doch alles. Sehr schön. Ich habe gerade nämlich gedacht, ich habe nämlich irgendwelchen falschen Link geteilt. Aber sehr schön. Ähm, ja, ich habe einen fantastischen Gast mit dabei und nämlich den guten Dr. Profit. Und bevor wir jetzt hier aber rein starten für alle Englischsprachigen oder für alle Englischsprachigen, ähm, this, um, give the stream uh, at first a like and a follow if you don't miss the next interviews with Reese and David Yu. And this interview will be in, not in English. In German. And by the way, on the patient, uh, the patient will upload a recap video from today's AMA in English. That means follow him and stay tuned. Und in dem Sinne würde ich sagen, für alle Englischen, wie gesagt, sollte das jetzt auf jeden Fall klar sein. Und ich muss gerade gucken, ich weiß warum auch immer nicht. Ich kann irgendwie den Chat nicht sehen, aber das kriegen wir auf jeden Fall anders hin. Ein Moment. Das ist natürlich super schöner Vorführeffekt hier. Ähm, so, erstmal schön, dass du da bist und heute Abend dir die Zeit genommen hast für uns als Community ähm, uns ein paar Fragen zu beantworten, wie du manche Sachen siehst und ähm, ja. Ja, danke für die Einladung, Cap. Äh, Groß nach Deutschland. Äh, freue mich auf jeden Fall hier mal äh, teilnehmen zu dürfen. Ähm, ja. Genau, für die Leute, die den Dr. Profit nicht kennen und jetzt sich denken, hey, wer ist denn jetzt dieser anonyme Mann, der jetzt hier aus dem Mikrofon spricht? Das Ganze ist der größte Vivi-Wahl, jedenfalls zum momentanen Zeitpunkt, ähm, mit über 17.000 Collectibles auf Vivi und ist schon auch sehr lange im Crypto-Space unterwegs, hat dort reichlich Erfahrungen gesammelt und ist tatsächlich auch Deutscher, ähm, wie man es vielleicht auch an der Stimme hört. Ähm, du kommst aus Frankfurt, richtig? Ja, ich bin äh, in... Oder in der Umgebung von Frankfurt geboren, ja. Okay. Also Hesse, ja. Dann gab es auch direkt so ein paar Fragen. Natürlich, ich würde das mal ganz kurz am Anfang machen. Ähm, du bist ja aus Deutschland ausgezogen. Wie fühlst du dich jetzt da, wo du jetzt wohnst? Meines Wissens wohnst du in Portugal jetzt? Wie, wie, wie fühlt sich das an? Vermisst du Deutschland? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja äh, nicht von... Äh, Deutschland nach Portugal, sondern ich war, ich habe in UK gewohnt, oh. äh, auch berufstechnisch und ähm, ich äh, habe mich hier sehr gut eingelebt ähm, und äh, genieße hier das Leben. Also ich, ich arbeite hier, habe meine Firma und habe mich sehr hier dran gewöhnt äh, an das Leben. Also würdest du jetzt nicht sagen, du würdest gerne zurück nach Deutschland, so wie ich das raushöre? Ich meine, es gibt ein paar Sachen, man hat Freunde in Deutschland, ja, die vermisst man, die kommen aber auch regelmäßig besuchen, die haben das ja auch schon kapiert, dass das hier ganz nett ist und ähm, es gibt gewisse Sachen, die man natürlich jetzt, also wenn man sich für ein Land entscheidet und ich habe mich ja erstmal hier für Portugal entschieden, es gibt immer positive und negative Sachen, solange die positiven Sachen überwiegen, also es gibt kein Land, was nur Pluspunkte hat, ja. In Deutschland gibt es eine super Infrastruktur, es gibt super Bier und super Brot. Das gibt es hier in Portugal nicht und die Handwerker dauert, dauert alles länger etc. Aber wenn man im, man muss das halt mit seinem persönlichen Geschmack ab, abwiegen und wenn dann die Pluspunkte überwiegen und das tun sie jetzt hier, dann bin ich hier sehr zufrieden und deutsches Bier und deutsches Brot kriege ich übrigens hier auch. Also insofern das Problem habe ich geregelt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, fangen wir mal so mit der vielleicht spannendsten Frage an. Und um das mal so ein bisschen jetzt hier mit dem Thema Vivi und Omi auch reinzustarten: Wie bist du denn überhaupt zu Vivi und Ecomi gekommen? Wie hast du das Ganze entdeckt? Ja, also ich weiß nicht, ob du noch die, äh, dich interessiert, wie ich überhaupt auf Krypto gekommen bin. Ja, also sonst ist natürlich eine. Ja, ja. Oder wir können auch gerne erstmal mit Vivi kommen. Ich meine, ich bin ja länger im space gewesen und ich bin so Überzeugungstäter. Also ich äh, äh, gehe nur mit High Conviction in, in Investments rein. Und das hat mir äh, seit 2013 ganz gut geholfen, weil es gibt immer Auf und Abs. Und dann, ähm, wenn du keine High Conviction hast, dann verkaufst du auch schnell. Ja. Und ähm, bei Vivi, ich, ich bin der Meinung, dass ich das wahrscheinlich auf Reddit damals gelesen habe. Ich bin erst auf den Token gekommen und dann bin ich in, äh, im März 2021 auch äh, auf die App gegangen und habe angefangen zu kaufen. Damals aber nicht im großen Stil. Ähm, hatte für mich noch ein paar Nachteile. Aber ich glaube, ähm, was, was die bei mir auch entfacht haben, ist die, dass ich zum Sammler wieder geworden bin. Also ich erinnere mich dann an an alte Zeiten zurück, wie ich äh, als kleiner Junge auf die IAA gegangen bin und so diese, diese Autonadeln zum Beispiel gesammelt hat. Das war damals das Große. Ja. Und ich habe auch äh, Coca-Cola oder Cola-Dosen gesammelt. Ich habe in meinem Leben alles Mögliche gesammelt. Aber wenn du dann so mehrere Umzüge machst, dann hast du eigentlich irgendwie nichts mehr davon. Ja? Mhm. Und für mich ist das irgendwie so eine logische Entwicklung, dass man Sachen digital sammelt und die kann man halt überall hin mitnehmen. Hinzu kommt natürlich, dass ich jetzt ich äh, bin prinzipiell äh, auch äh, Fan von Marvel und, und DC-Comics. Das sind so Sachen, die man noch, und, und Star Wars, die man aus der, aus der Kindheit noch, äh, noch äh, sich gut daran erinnert und jetzt auch äh, weiterverfolgt hat. Ähm, ich habe jetzt bin jetzt aber kein, sag ich mal, Comic-Sammler gewesen. Äh, und das hat so ein bisschen diese, diese das hat's, Baby hat das bei mir entfacht. Und hinzu kommt natürlich auch noch meine Überzeugung, dass ich an Augmented Reality halt extrem glaube, dass das das nächste große Ding wird und das da verschmelzt halt alles, alle meine <lacht> Vision, sag ich mal. Ja, ja, ich weiß voll, was du meinst. Also ich kann das auch total nachvollziehen, dass du halt sagst, dass digital ist halt einfach, du hast es halt einfach transparenter. Du kannst es halt überall mit hinnehmen. Ähm, ich merke es bei mir selber so. Ich bin ich, ich mag das total. Ich habe das alles auf meinem Handy. Und wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, ich plane jetzt halt zum Beispiel eine Weltreise zu machen, dann muss ich mich nicht darum kümmern, was hier irgendwie mit meinen Sachen passieren würde, die ich hier physisch habe, ja. sondern ich habe halt alles digital und kann alles überall mit hinnehmen. Und also es bietet halt unfassbaren Komfort und meiner Meinung nach kann es einen auch sehr viel mehr binden als Sammler. Also mir geht es da ähnlich wie dir tatsächlich und auch wahrscheinlich vielen anderen so. Ja, und, und Augmented Reality wird ja noch besser werden. Und irgendwann gehe ich davon aus, dass wir Ray-Ban-Brillen haben, die, die die Welt, die digitale und physikalische Welt verschmelzen lassen. Die Vision, die jetzt auch Tim Cook geteilt hat, war ja auch nochmal genau das. Der hat ein GQ-Interview gegeben. Die wollen tatsächlich die physikalische und die, die, die digitale Welt verschmelzen. Und ich kann mir eine Welt vorstellen, wo die Hälfte der Gegenstände, die man besitzt, digital ist. Und dann sieht sie dann tatsächlich auch jeden Tag. Ja, und ich meine, du teilst ja auch, man muss ja auch wirklich sagen, also für die Leute, die nicht auf Twitter folgen, die verpassen da auf jeden Fall immer einiges, weil du postest ja sehr, sehr viel auch zur Augmented Reality und vieles davon habe ich auch davor noch nie gesehen und das ist immer super spannend, weil man so diese Entwicklung halt so ein bisschen auch noch mitbekommt und das ist echt krass. Also ich glaube, das heutige Video hast du zum Beispiel auch geteilt oder gestern, ich bin mir nicht ganz sicher, wo dann äh, irgendwie so mit Glases auf und dann konntest du so alles bedienen, deine Rollläden und so weiter, das ist halt... Ja. Ich meine, wenn das halt irgendwann mal wirklich da ist, das ist dann das halt Das sind schon jetzt erstmal so Prototypen. Ne? Ich meine, das ja. ist so, das zeigt, dass man also für Augmented Reality gibt es halt so viel Anwendungen. Du hast gesagt, du machst eine Weltreise. Du wirst mit deiner Brille eine Weltreise machen in China und du kannst mit den Leuten, die mit dir sprechen, mit ihr Mandarin und du antwortest auf Deutsch und ihr könnt euch verständigen. Oder du kannst ja. das für Indoor-Navigation. Es gibt so viel positive Anwendung für die Zukunft. Für mich ist das sozusagen ein gesetzter Fakt, dass Smartphones äh, End of Life haben und in den nächsten fünf bis zehn Jahren ist der neue Standard Augmented Reality. Brillen. Definitiv. Nur eine Frage der Zeit, auch meiner Meinung nach. Ähm, und natürlich, wie es auch technisch vorangeht. Also wenn man sich die letzten 20 Jahre mal anschaut, ähm, was da technisch passiert ist, dann ist das ja, eigentlich in den nächsten zehn Jahren sollte das ein Klacks sein mit Augmented Reality. Aber wer weiß, ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht braucht es auch 15 Jahre, aber kommen wird es meiner Meinung nach definitiv, weil es bietet einfach zu viel Komfort, dass man es nicht nicht ja. nicht nutzen sollte. Also ich meine, heutzutage wird es wahrscheinlich sagen, okay, wer setzt sich so eine Brille auf und tatsächlich so eine Meta Quest Brille. Damit will man nicht draußen rumlaufen. ja. Ähm, ähm, Apple wird vielleicht das Battery Pack äh, erstmal ähm, tragbar machen, damit das der Helm nicht so oder der, das, die Brille nicht so ein Gewicht hat. Und wir werden dann irgendwann auf den idealen Formfaktor äh, zusteuern. Eine, eine weitere Variante ist ja, dass wir von 5G geht's auf 6G, äh, von Wi-Fi 6 auf Wi-Fi 7. Und irgendwann hast du so viel, so eine Lat kurze Latenzzeit, dass man auch äh, alles einfach nur noch reinstreamt in die Brille. Und das Computing wird halt von der Edge-Location gemacht. So da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie sich das entwickeln kann. Das wollte ich sagen. Ja, definitiv. Also man muss sich einfach nur die Entwicklung des Handys anschauen und dann, was für Schritte es gebraucht hat, bis wir das Smartphone haben, was wir heute haben. Und das hat auch halt mit einem klobigen, großen, fetten Handy angefangen. Von daher ähm, ja, bin ich da ziemlich optimistisch, ehrlich gesagt. Eine gute Analogie ist das Smartphone. Ich war ja damals live dabei, ich glaube, muss ich mal überlegen, 1993, schätze ich mal, hatte ich mein erstes äh, Smartphone. Und damals wollte ja keiner glauben, dass man das braucht. Es ne? war nur für, für ganz wichtige Leute oder Drogendealer. Ne? Und ähm, damals hat man ein AB gehabt und den abgehört. Und das, das hat jedem gereicht. Ja. Denn wenn man sich im Kino verabredet hat, dann hat irgendeiner einen abfragbaren AB gehabt. Dann hat man von der Telefonzelle den AB abgehört. Und dann konnte man sich nochmal koordinieren, falls irgendwas schiefgelaufen ist. Und das, das Witzige ist, ähm, auch als das Internet dann aufs Telefon kam, haben die Leute genauso gesagt, oder als das Internet kam, wer braucht das denn? Ich habe hier meinen Briefkasten, da kommt meine Briefe an. Wozu brauche ich E-Mail? Ja, und... Ja. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal miterlebt, ja, dass das erstmal am Anfang keiner braucht und am Ende wird es halt eine massentaugliche Technologie und das kann keiner mehr. Keiner verzichtet mehr drauf. Ja. Absolut. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die Analogie, worauf sich viele Leute auch bei Augmented Reality beziehen, weil ich finde, es hat schon auch Hand und Fuß. Und wenn man sich die Vorteile anschaut und Tim Cook hat es ja auch öfter mal jetzt gesagt, dass ähm, definitiv Augmented Reality uns in einigen Jahren nicht mehr wegzudenken ist. Und ich meine, das ist also, da hast du so viele Vorteile. Das ist eigentlich schon fast dumm, wenn man das nicht annimmt, muss man sagen. Also. Aber die, die Mehrheit der, der Menschen haben das jetzt noch nicht verinnerlicht. Ja? Wenn man jetzt 100 Leute zufallsmäßig anspricht, haben vielleicht 10 bis 20 eventuell was von der Augmented Reality gehört, aber die haben es noch nicht durchdacht, was das ja. eigentlich für die Zukunft bedeutet. Und deswegen sind wir auch in einem extrem frühen Stadium. Die Leute verstehen nicht, was, was diese Augmented Reality Welt bringt. Was denkst du, wie lange könnte das so dauern, bis sich das so etabliert hat, gesellschaftlich? Wie, sagen wir mal so vor fünf Jahren das Handy? Ich, ich, das wird wirklich von dem Formfaktor abhängen. Ich glaube, es wird genügend Apple-Fanboys geben, dass es dann schon ein paar hundert Millionen vielleicht in fünf Jahren in Verbreitung sind. Vielleicht auch 500 Millionen. Also, aber ich ich, ich denke mal, zwischen fünf und zehn Jahren ist es ein echtes Massenprodukt. Mhm. Ja. Und weil es auch das Handy ersetzt, also jetzt, du, du wirst es nicht vermissen. Du wirst halt ein Augmented Reality Headset anstatt ein Handy kaufen. Ja. Und die Leute geben ja schon 1.000 Dollar für ein Handy aus. Also pff, klar ist das jetzt dreieinhalbtausend äh, eventuell noch extrem hoher Preispunkt. Aber eigentlich nichts, wie sich das, dass die Leute werden einfach switchen, sobald die Technologie einigermaßen ausgereift ist und der Formfaktor äh, gut ist. Ja, definitiv. Und ich würde sagen, das ist erstmal ein sehr schöner Einstieg, den wir jetzt hier auch gemacht haben. Ich habe aber noch eine Frage, die passt jetzt zwar nicht so ganz dazu, aber das hat mich persönlich auch mal interessiert. Hast du denn eigentlich schon MCP? Ich habe und ich habe es, glaube ich, in ein paar Telegram Gruppen hier noch mal geteilt. Oh. ich müsste mal gerade auf mein Handy schauen. Die haben das irgendwann nochmal neu rekalkuliert und mhm. ich muss dann nochmal neu beantragen vor ein paar Tagen. Also ich habe, ich schau mal, jo. ich bin auf jeden Fall Master Collector. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Ja, ja. Obwohl ich muss sagen, ich habe tatsächlich relativ viele Leute mit Tweets gesehen, aber ich habe bis jetzt nur Master gesehen und kein Master-Collector, also... Master, sorry, ich bin Master. Achso. Okay. Ja. Ähm, ich sehe gerade... Ich weiß nicht, ob die ein äh, Update gemacht haben in der App, aber ich sehe jetzt gerade mal eine, keine... Ich habe, glaube ich, irgendwie so eine 1 bis zwei Millionen Punkte oder sowas. Ah, okay. Und bin auf Rang, ich glaube... Ähm, Level 63 oder so. Oha. Na, das ist ja schon mal ziemlich nah dran an den 100, würde ich sagen. Es wird immer schwieriger, ne? nach oben dann. Also Aber jeder hast du so Level wird immer schwieriger von, von dem vorhergehenden, ja. Aber hast du vor, also hast du irgendwie so beim MCP ein Ziel oder lässt du das einfach laufen? Du, ich habe das mal ausgerechnet. Ich glaube, ich komme schon auf diesen Rang 100 innerhalb von einem Jahr, wenn ich das jetzt einfach noch weiterlaufen hm. laufen lassen würde, durch die täglichen Punkte. Nicht schlecht. Das, äh, ich glaube, da muss Vivi sich Gedanken machen, dass sie da ein paar neue Ränge zufügen für dich. Ja. Besonders, ich meine, du wirst ja wahrscheinlich langfristig gesehen nicht der Einzige bleiben, von daher wird es da, denke ich, auch nochmal andere Leute geben, die da dir vielleicht sogar Konkurrenz machen in Zukunft, wer weiß. Gerne, gerne, gerne, immer gerne. So, da wir jetzt schon so ein bisschen in das Thema eingestiegen sind bei Vivi, fangen wir doch mal mit einer Frage an. Bisher warst du ja mehr oder weniger wirklich nur positiv gestimmt, aber gibt es für dich so ein paar persönliche Dinge oder so ein paar Dinge einfach in der App, die dich sehr stören oder wo du einfach Potenzial siehst, was man verbessern könnte? In der App selber oder ja, also es, man kann. Ja. Ich, ich, ich, ich glaube zum Beispiel, man, also da, es gab nie einen richtigen Social Feed, ja, in der App. Und was ich auch gerne sehen würde, wäre sowas wie Shared, äh, Experiences. Das kann natürlich jetzt alles vielleicht auch mit Viviverse-Technik irgendwann mal kommen, aber ich finde, was jetzt noch fehlt, aber es hat jetzt auch Yantic bis jetzt noch nicht gestartet, soweit ich weiß, sind eigentlich die, eine Shared Experience, wo man jeder dein Collectible sieht oder sein, sein eigenes hinzufügen kann. Das sind solche Sachen, wo ich, also man muss halt die App öffnen und dann ist es ja auch nicht persistiert, ja, wenn man jetzt sein, ja. äh, seine Partnerstatue in die Ecke gestellt hat, muss man es nicht wieder neu kalibrieren und in gewisser Weise warte ich da auf so diesen Techniksprung, dass man einfach nur das Handy auspackt und man sieht die Sachen sofort, wobei ich gehe jetzt davon aus, dass die Augmented Reality-Brillen äh, da äh, diese Persistenz, vielleicht die Apple-Brille, die jetzt rauskommen könnte, ähm, äh, auch ähm, die kartografieren einfach deine, dein Haus, deine Wohnung und damit kannst du dann wahrscheinlich äh, Sachen auch persistieren. Das fehlt mir eigentlich. Hm. Ja. Okay, na gut, das sind ja schon ein paar Dinge auf jeden Fall. Und ich sag mal so, die zweite Frage, die wir jetzt so haben, schließt so ein bisschen daran an. Und zwar, zurzeit gibt es ja schon sehr, sehr viel Fad beziehungsweise Sorgenbeschwerden, was Vivi und Omi einfach angeht. Denkst du, dass es wirklich alles ein unnötiger Fad, unnötiger Fad ist? Oder gibt es nur ein paar Punkte, wo du sagst, hey, das ist zu Recht angesprochen, äh, beziehungsweise es sollte auch mehr thematisiert werden? Zum Beispiel hm. Timelines, äh, Skalierung, Kommunikation. Ähm, ja, ja. Oder viele Fragen, die halt vom so. Team einfach monatelang ignoriert werden. So. Ja, das ist, eine, das ist eine faire Frage. Es ist, für mich äh, macht immer die, ähm, wie es rübergebracht wird. Ne? Ich meine, man muss sich halt immer fragen, wenn der Fahrt kommt, das sind wahrscheinlich Leute, die haben entweder alles verkauft und reiten jetzt auf diesem Projekt rum und wollen die Preise drücken und haben daran Spaß. Also es gibt auf jeden Fall berechtigte Kritik und selbst bei, also man muss halt ein bisschen filtern, was die Leute eigentlich wirklich stört und natürlich sind Timelines jetzt äh, tendenziell weniger eingehalten worden. Ich persönlich würde es bevorzugen, wenn fast gar keine Timelines kommuniziert werden, aber dann, wenn man so, drei bis sechs Monate vorher dann schon sieht, okay, wir haben jetzt so ein Launch Date, dann kann man natürlich mal die, die Werbetrommel rühren. Ähm, man muss dazu sagen, WeWi muss viele Leute ähm, befriedigen, sage ich mal. Und es gibt Leute, die haben nur Token, dann gibt es welche, die haben, nur, die haben nur Collectibles oder Comics. Und ähm, ich auch als Unternehmer kann nachvollziehen, wenn Timelines nicht eingehalten werden. Also ich bin fast, ich bin die falsche Person, um ww zu kritisieren, weil ich auch an demselben Ende schon oft gesessen habe, wenn wir Timelines nicht eingehalten haben. Und das, das heißt, da habe ich so eine gewisse ähm, Empathie, dass das passieren kann. Und ähm, ähm, ich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man halt in mehrere Richtungen gerissen wird. Es gab ja immer wieder Baustellen, da gab es einen Hack und da musste wieder sofort was gemacht werden. Und äh, dann wird das vielleicht erstmal äh, äh, aufgegeben. Äh, es gibt in der Regel immer gute Gründe, warum das passiert und man darf auch nicht vergessen, die App ist halt einfach explodiert im Wachstum und da ist halt, ein, wachsen auch mal ein paar Sachen krumm und schief, da musst du noch mit Leistungshaus reden, denen alles recht machen und ich glaube, die Leute unterschätzen unterschätzen solche Probleme und was dann natürlich auch passiert ist, dass dass das dann auch erstmal, man, es geht an Abkürzungen, man hat Technical Deads und man muss halt einfach erstmal eine lange Zeit diese technischen Schulden aufarbeiten. Ich glaube, das sind wir, wir sind jetzt in dieser Phase und der, der Bärenmarkt ist eigentlich genau das, das Richtige, was da jetzt <lacht> passieren konnte. Jetzt wird Wewe nicht mehr hin und her gerissen, macht das Comic in Showroom oder und so weiter. Und jetzt haben sie halt mal Zeit, ja, die Sachen in einer sinnvollen Reihenfolge zu reparieren und die technischen Schulden aufzuarbeiten. Und ich finde, man hat das schon gemerkt. Also ein paar Sachen finden jetzt auch wirklich teilweise hier mal auch im Wochenrhythmus statt. Das ist, es, wenn jetzt App-Updates deployed und das, das Waitlist-System ist schon integriert technisch und kurz davor wurde was anderes integriert. Also Sachen können jetzt auch tatsächlich parallel laufen. Und ich glaube schon, dass da jetzt auch mit Mitch äh, ein sehr guter Produktmanager ähm, am Start ist und auch Nestor, der der, der Tech Lead, ähm, dass, die, dass die App Entwicklung in Zukunft, ich sage jetzt auch mal professioneller abläuft und damit will ich nicht sagen, dass es wahnsinnig unprofessionell war, aber man also wenn man schnell wächst, dann passieren Fehler und jetzt werden diese Fehler gerade repariert, so sehe ich das. Ja, aber das ist ja sehr schön, das auch mal von jemandem zu hören, der, ich meine, so was ich mitbekommen habe, jedenfalls bist du ja Unternehmer in einem relativ großen Stil, schon, also jetzt nicht in einem kleinen Unternehmerstil, sondern schon ein bisschen größer und das ist natürlich dann schon auch mal interessant zu sehen, wie, wie du das siehst als etwas größere Unternehmer, sage ich jetzt mal. Ähm, weil du natürlich auch sehr viel mehr dann mitbekommen hast, ähm, Probleme und so weiter und so fort. Und das ist, ich meine, uns fehlt, glaube ich, auch manchmal das Verständnis. Wir wissen, ich meine, ich weiß persönlich nicht, wie ist der Ablauf in so einer Firma? Ähm, was was muss alles getan werden? Und so weiter und so fort. Und deswegen ist das, glaube ich, auch für die meisten Leute dann interessant, auch deine Meinung dazu zu hören, weil du einfach deutlich mehr Erfahrung in dem Bereich hast, jedenfalls was das Unternehmertum angeht. ne ja ich meine, es gibt ja ein paar Konkurrenten, die haben von Anfang an ein paar Sachen äh, besser gemacht, weil sie natürlich die Vorlage hatten, ja, oh, die haben kein Payout, wir machen sofort Payout, die haben keine Rankings, wir machen sofort Ranking. Es ist immer einfacher, wenn man solche Sachen von Anfang an geplant hat. Und dann wird da darauf gezeigt, guck mal, die machen das aber schon, die sind viel besser technisch. Aber ich finde auch jetzt trotzdem mal rekapitulieren, wenn man jetzt sich den Bereich anguckt und die Sachen, die sonst die C-Comics gemacht haben, da sind auch ein paar Paar sehr gute Ideen dabei, aber viele andere Konkurrenten, die haben sich einfach nur dumm und dämlich Lizenzen gekauft und sind jetzt alle nah vor der Pleite. Also, man muss das mal auch mal realistisch sehen. Eigentlich, was EW geschafft hat mit einem gebootstrappten Budget, ist extrem aller Ehren wert. Und dass da was schief geht, passiert auch. Und dass Leute ärgerlich sind, passiert auch. Ich kann mir das besten vorstellen, man kann nicht jeden zufriedenstellen. Das ist halt das, das Problem. Was jetzt aber nicht heißt, dass es trotzdem gewisse individuelle Fehler gemacht worden ist, dass die Kommunikation vielleicht äh, nicht besonders gut gelaufen ist. Und ähm, ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel einige von diesen Zielen dieses Jahr erreicht werden, Omi zu NFT, ähm, äh, das Viviverse gestartet wird, ähm, würde ich sagen, also hoffentlich können wir im Dezember auf ein Erfolgreiches Jahr zurückblicken und die App ähm, gewinnt einfach an Mehrwert, weil wir jetzt einfach ein tolles Vivi-Home hier da haben, zum Beispiel. Also, ich glaube schon, dass, dass, dass, ich, dass wir hoffentlich also, äh, im Dezember dann auf ein gutes Jahr zurückblicken werden. Ich denke mal schon. Also, ich finde eigentlich, das Jahr ist nicht super schlecht gestartet. Wir haben äh, ne, mit Mitch einfach äh, mittlerweile einen guten Produktmanager. Man merkt, es passiert was auch in der Firma. Wir haben öfter Updates gesehen, eigentlich wahrscheinlich als im letzten Jahr. Ähm, und ja, von dem her bin ich da auch ehrlich gesagt relativ optimistisch gestimmt. Ein Versprechen, was es aber tatsächlich gibt, wo viele Leute immer noch drauf behagen, ist tatsächlich das Versprechen mit Thema Interoperability. Und ähm, was, was sind mhm. deine Gedanken dazu? Warum könnte es sein, dass sie es damals sich umsetzen konnten? Also das Versprechen wurde 2021 gemacht, also wahrscheinlich mhm. anderthalb Jahre, zwei Jahre her. Was denkst du, wo könnte es da gehakt haben, dass sie das nicht durchbringen konnten? Waren es die Lizenzgeber oder? Ich muss ähm, zwischen Interoperability und Self-Custody so ein bisschen unterscheiden. Self-Custody ähm, heißt ja für mich, dass man das auf sein eigenes Metamask-Wallet übertragen kann. Das garantiert aber jetzt nicht, dass ich mit einem anderen Metaverse interoperable bin. Ähm, also, also, ich, ich würde sagen, Interoperabilität kann sogar stattfinden. Wenn jetzt beispielsweise Vivi mit Sandbox äh, eine Partnerschaft macht und äh, die Sandbox wird einfach eine Vivi-Authentifizierung erlauben und dann kann man seinen Vivi-Account damit assoziieren. Also es ist technisch inter Interoperabilität möglich ohne Self-Custody. Das ist mein Punkt. Und ich mhm. würde das gerne mal tatsächlich unterscheiden. Ähm, und Interoperabilität heißt auch, das sind viele Dinge. Also natürlich assoziiere ich tendenziell Self-Custody auch damit, aber es ist nicht ein Must-Bestandteil. Es gibt andere Gründe, warum ich Self-Custody haben will. Ähm, und aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Auto nimmt, ne, ich meine, was heißt das, wenn ich jetzt mein Auto, was heißt das denn, dass ich es jetzt in jedem Spiel spielen kann? Also es muss ja, wie muss ja das Modell dann diesem Spielehersteller zur Verfügung stellen. Ähm, das Auto, ich meine, die werden ja auch durchaus demoliert, mal wenn man die fährt. Die Reifen müssen sich drehen. Das heißt also, da, da muss auch durchaus noch mehr definiert werden an den Standards. Ich glaube, jetzt sind die Standards relativ simpel, da ist ein bisschen Bewegung eingebaut und ein 3D-Modell. Aber das heißt noch lange nicht, ich meine, stell mal vor, man verkauft irgendwann mal Kleider und die können ja auch knicken und flattern und es gibt so viele, sage ich mal, Sachen, die noch in Zukunft definiert werden müssen, dass diese Interoperability ist jetzt erstmal auf einem ähm, relativ niedrigen Level, weil wir noch keine echten Standards haben, äh, mhm. dass man wirklich jedes Item in jedem Spiel äh, benutzen kann. Die simple Interoperabilität, dass man einfach mal so einen Gegenstand, wie eine, eine Statue sich irgendwo aufstellt, die ist mehr oder weniger gegeben von den Standards, ähm, aber man, man, es gibt einfach unterschiedliche äh, Sorten und natürlich will ich das auch, ähm, dass man diese Gegenstände auch überall benutzen kann. Aber wenn man darüber nachdenkt, das ist natürlich irgendwie eine Verhandlungssache zwischen dem, sag ich mal, Spielehersteller, dem Licensor und Vivi, ob das jetzt Sinn macht für diese Welt, diesen Gegenstand ähm, ähm, zu benutzen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, also das mit Definition, da habe ich persönlich so überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich kann dir da völlig recht geben mit der Argumentation, ähm, im Endeffekt muss der Space auch noch wachsen, das ist so wie bei Augmented Reality, es braucht halt einfach noch seine Zeit, bis sich dieser Space auch entwickelt und bis wir halt auch, wie du schon gesagt hast, richtige Standards haben mit definierten, also definierte Standards auch einfach haben und ja, das wird wahrscheinlich noch eine lange Zeit brauchen. Aber wie siehst du das mit Self-Custody? Also ich meine, du bist ja der größte Vivi Whale und hast natürlich dementsprechend auch... Ein... Bitte? Ja, sorry, ich war, bin dir ins Wort gefallen. Aber da bin ich ein Riesenfan von. Und äh, für mich auch ein Must-Have. Also es ist... Äh, ich wollte auch mal dazu sagen, natürlich, ich war jetzt jemand, der immer auch öffentlich auf Twitter gesagt hat, ich will Self-Custody und ähm, das... War für 80 Prozent teilweise der User überhaupt nicht wichtig. Das war so mein Eindruck von dem Feedback. Jetzt kamen die ganzen Börsenhacks und jetzt überlegen sich die Leute, oh, Self-Custody ist vielleicht doch wichtig. Aber mein Argument geht eigentlich in eine andere Richtung. Also ich bin schon der Meinung, dass die meisten ihre Collectibles, insbesondere die niedrigpreisigen, einfach auf der WW-App lassen können, also auf ihrem WW-Account. Aber wenn man jetzt einen... Ein objekt einen höheren wert äh, langfristig ermöglichen will dann gehört das einfach dazu dass man das selbst äh, self custody macht das wäre so ein bisschen wie wenn man sich ein teures bild kauft und äh, gemälde und das hängt aber in der bank im tresor und nicht zu hause also das ist für mich oder ein anderes beispiel ist bitcoin hat ja auch äh, Uh, kostet knapp 30.000 Dollar, weil man Self-Custody Self machen kann. Uh, das heißt aber nicht, dass alle Leute Self-Custody machen uh, müssen, sondern die können es auch auf der Börse traden und von einem Konto auf, auf von, einem, uh, von einer Börse zur anderen schicken. Aber die Tatsache, dass man Bitcoin Self-Custody machen kann, gibt Bitcoin diesen Wert. Wenn Bitcoin kein Self-Custody Element hätte, und man sich das nur zwischen Binance und Kraken hin und her schicken könnte, hätte, wäre Bitcoin Dollar wert. Ja, also mhm. der Wert entsteht, auch wenn es nicht jeder wahrnimmt, dadurch, dass man es machen kann. Das heißt nicht, dass man es machen muss. Macht das also, Sinn? Ja, definitiv macht das Sinn. Also absolut. Also ich meine, das ist ja, ähm, du hast es ja schön als Beispiel jetzt gebracht auch, und meiner Meinung nach, auch bei Bitcoin, ich habe lange Zeit Bitcoin, also ich es, so gehört habe, habe ich es ehrlich gesagt nicht verstanden, aber das ist halt auch ein sehr gutes Argument halt einfach auch, dass du das selbst verwalten kannst und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist so meiner Meinung nach fast schon bei Nummer eins der Dinge, die ich definitiv bei Vivi sehen möchte, weil ich möchte halt zum Beispiel, ich habe Darth Vader zum Beispiel 87, die Ultra, das ist halt für mich ein absolutes Herzstück und ich möchte das halt einfach auch self-custody-mäßig verwalten, und nicht auf der Vivi-App lassen. So. Aber ja, natürlich geht er auch mit ja. eine große Verantwortung einher. Der andere, der andere mag das halt nicht. Der kann das dann halt auf der Vivi-App lassen. Genau. Ich persönlich kann halt die Verantwortung übernehmen. Aber das ist halt so der Punkt, wo ich sage, das möchte ich definitiv sehen. Und ich meine, das könnte man auch theoretisch so umsetzen, dass man sagt, okay, Vivi bringt selber ein Wallet drauf äh, raus, wo man halt sagt, gut, da können halt auch wirklich nur Vivi-NFTs raus, aber, äh, rauf, aber das ist halt auch wirklich dann ähm, Dezentral, also da kann jetzt keiner einfach mal drauf zugreifen, so ein bisschen wie ein Ledger halt. Ja. Also, ich bin persönlich optimistisch, dass es kommt. Es ist tatsächlich, Vevi ähm, hat äh, viele, viele Prioritäten ne? und ähm, manchmal verrutschen die halt. Und wie du gesagt hast, das wurde eventuell 2021 angekündigt und dann kamen andere Sachen wieder äh, in den Vordergrund. Ähm, es ist definitiv auf deren Agenda. Ich glaube auch, dass es eher so ein ähm, Mischgeschichte wird. Das wird mit jedem Lizenzor noch äh, verhandelt, ob die das wirklich wollen. Ich gehe davon aus, dass die meisten Lizensoren nichts dagegen haben. Aber vielleicht will jetzt nicht jeder gleich zum Ersten gehören, das äh, zu machen. Ähm, ich, die haben es nicht vergessen, das ist mein Eindruck. Ähm, aber ich möchte jetzt auch kein Datum draufschreiben. Mir reicht eigentlich jetzt schon die Info, dass sie es nicht vergessen haben. Also ja. das ist für mich jetzt erstmal wichtig, dass ich weiß, dass äh, es irgendwann kommt. Ich habe einen langen Atem, ja? aber ich setze schon drauf, dass es Self-Custody geben wird. Also wie siehst du, äh, also, okay, egal, jetzt habe ich es vergessen, gerade die Frage, die ich hatte. Aber ähm, ja, das sind auf jeden Fall sehr gute Punkte. Ich hätte noch eine andere Frage und zwar nämlich, wie, ist Finanz, wie wie du denkst, wie es finanziell bei Vivi tatsächlich aussieht. Weil viele Stimmen zum Beispiel aus der Community sagen, dass Vivi finanziell Probleme haben könnte. Natürlich sind das auch entweder Leute, die gar keine Ahnung haben oder die halt einfach nur Annahmen haben. Da war ja zum Beispiel auch dieser Punkt jetzt, dass irgendwie eine Stelle ausgeschrieben wurde. Ich glaube, ein Designer irgendwie in Bangkok wurde da gesucht für 50.000 bis 60.000 und dann auch Leute gesagt haben, hey, das ist ja völlig unterbezahlt. Und ähm, ich habe nachgeschaut, es soll tatsächlich ein ähnlicher, also relativ überdurchschnittlich sein in dem Land, mhm. ähm, was die Bezahlung angeht. Aber da ist ja dann die Frage, warum suchen sich sich Leute in Bangkok und nicht in Europa? Einfach, weil es günstiger ist und gleiche Qualität oder ähm, einfach, weil sie kein Geld haben, amerikanischen Designer zu holen? Ich weiß nicht, wie, wie siehst du ja, das? Ja, also ich... Ich meine, auf der einen Seite ist zwar Vivi dezentral aufgestellt, aber der Großteil der Entwicklung ist, also ich will jetzt auch nicht von den 3D-Modellen gerade vielleicht reden, das ist, glaube ich, total dezentralisiert mit unterschiedlichen Studios. Aber ähm, ich würde schon sagen, der Großteil der Entwicklung wird in Asien gemacht. Und das heißt, da würde ich dann auch erstmal suchen. Da hat man vielleicht so noch einen Heimvorteil. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das Geld... Ich habe das Argument schon öfter gehört, dass das jetzt zu wenig ist. Das Witzige ist, wenn man eine gute Firma hat, dann dann die Leute, man findet die besten Leute, die nicht fürs Geld arbeiten wollen, die, weil die das Projekt gut finden. Hm. Ich glaube, WeWi hat einfach kein Problem, Leute zu finden, die das Projekt gut finden. Und das heißt, die müssen nicht überbezahlen. Das ist vielleicht jetzt eine zu grobe Vereinfachung. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass man kann versuchen, immer ganz oben mitzuhalten bei den Gehältern mit Google und Facebook, aber man wird es auf Dauer nicht schaffen und man muss andere Anreize den Mitarbeitern geben, dass sie einfach tolle Arbeit machen, dass sie ein tollen Projekt sind und mhm. ich glaube nicht, dass man überbezahlen muss. Wenn man ein gutes Projekt hat und insbesondere ist Cryptospace und NFT und das wollen die Leute machen. Ich, ich denke, die Bezahlung ist angemessen, ehrlich gesagt und finanzielle Probleme daraus zu schließen, ist jetzt extrem weit. Ich meine, jeder, der seine Gems abziehen wollte, hatte zumindest die Chance, dass es die ganze Zeit offen war. Jetzt muss man natürlich noch mal warten, wann die Payout wieder ganz ordentlich funktioniert, aber es hätte jetzt schon Bankrun geben können und die werden jetzt pleite. Die, Ich bin extrem zuversichtlich, dass die auf genug Geld sitzen und man darf nicht ganz vergessen. Also, ich würde die schon als Unicorn von der Bewertung einstufen. Das heißt, die haben auch viele Möglichkeiten, selbst eine, eine, eine Lücke zu finanzieren. Ja, mhm. Also, wenn sie jetzt 10 Millionen, 20 Millionen brauchen, das Geld werden die ohne Probleme auftreiben, wenn nicht mehr. Meinst du dann durch Finanzierungsrunden oder durch ja. Partner? Oder? Okay. Äh, eher durch Finanzierungsrunden. Ich sage nur, dass sie das Potenzial haben. Also mhm. wenn sie auf den Kapitalmarkt, auf den Venture Capital Markt suchen würden, was sie meiner Meinung nach nicht tun. Denn, und die haben ja auch andere Bäcker, die haben Follow-up-Investments. Also mhm. da sind Leute mit Geld, die die auch finanziert haben. Und eine nächste Runde könnte Vivi jederzeit machen und würde finanziert werden. Da bin ich überzeugt. Okay, aber das ist ja immer eine schöne, schöne, positive Einschätzung erstmal von dir. Ähm, da kam ja auch zum Beispiel noch so die andere Sache auf mit dem OTC-Deal, wo viele Leute dann gesagt haben: Hey, Anscheinend hat es ja Vivi ganz schön nötig mit diesem Geld, ne, was sie dann durch den OTC-Deal gemacht haben. Wie siehst du das? Was können, also erstmal, wie stehst du überhaupt zu diesem OTC-Deal? Wusstest du, dass das geht, bevor es gemacht wurde? Ähm, und was denkst du, was könnte das auch langfristig vielleicht für Auswirkungen haben? Also, ähm, ich bin auch skeptisch, ähm, was wenn OTC-Deals jetzt immer nur Low mins oder äh, irgendwelche ähm, Collectibles, die vorher nicht auf dem Markt waren, kaufen. Was aber wichtig ist, dass man Gems OTC kaufen kann, weil irgendwann ist jede Kreditkarte ausgemaxt und solange es kein Omito NFT gibt, ist halt der Gateway, um sich diese NFTs zu kaufen, relativ beschränkt. Das heißt, ich gehe davon aus, ich jetzt will keine Gerüchte streuen, aber es wird mhm. auf jeden Fall auch Institutionelle geben, die ähm, und es wurde ja auch mal angekündigt, dass es ähm, auch Business-Accounts geben kann. Ähm, und wenn die jetzt Gems kaufen, dann muss das in irgendeiner Form OTC-mäßig stattfinden. Das wäre auch meine bevorzugte Variante, dass Gems dann eingesetzt werden, um die Liquidität direkt dem Markt zuzufügen. Hm. Was da jetzt genau gelaufen ist, ich kann es leider, wäre alles nur Spekulation. Ähm, also ich würde es bevorzugen, wenn Gems verkauft werden und die wiederum Liquidität dem Markt zuführen. Ja, definitiv. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Aber kannst du dir auch vorstellen, selber mal einen OTC-Deal zu machen? Oder hast du schon mal drüber nachgedacht? Ja, also ich habe äh, hab tatsächlich schon diese Diskussion gehabt, weil äh, es ist tatsächlich jetzt ein bisschen schwieriger geworden, ähm, ähm, ähm, Geld einzuzahlen. Ich ähm, habe natürlich jetzt äh, in der Anfangszeit relativ viel gekauft und ich sage jetzt mal, ich habe öfter so ausgedrückt, meine Position aufgebaut. Ich bin vor allem natürlich an den First Appearances interessiert von großen Charakteren. Das ist das, wo ich glaube, dass äh, äh, der Wert garantiert ist, sage ich schon mal. Ähm, und äh, ich will jetzt nicht ausschließen, dass in Zukunft der, genau dieser Bedarf mal aufkommen würde. Und ich hatte auch schon mal eine Anfrage irgendwann mal gestartet, wusste das schon seit ein paar Monaten, dass es irgendwann mal sag ich mal, möglich sein wird. Hm. Äh, hat er jetzt aber keine Eile äh, bei der Sache. Wo, wo hättest du so persönlich Interesse äh, bei den Collectibles, die jetzt da sind? Wo, wo sagst du, hey, da hätte ich auf jeden Fall Lust, ein OTC-Bild zu machen, also zum Beispiel Walt oder so? Also äh, nochmal, ich würde... Gerne, wenn überhaupt Gems kaufen, ja. Ach so, okay. Also, ähm, und dann würde ich die einfach gucken auf dem Markt, hm. was ich für unterbewertet halte und wo ich vielleicht tendenziell zu wenig habe ja. <lacht> äh, und, und dann eine langfristige Position aufbauen, ja. Okay, alles klar. Ähm, was würdest du persönlich eher bevorzugen, den OMI-Token oder wie wie NFTs? Ähm, als Investment oder... Ja. Also die haben ähm, zwei unterschiedliche Eigenschaften. Also in gewisser Weise ist zwar jetzt so ähm, äh, noch ein bisschen in die Zukunft gedacht, aber man könnte jetzt erstmal sagen, Baby Collectible, lass jetzt um ein paar Jahre vergehen, wird es immer weiterleben, auch wenn WW Pleite geht. Ja? Das heißt also, wenn man jetzt ein Collectible auf einem relativ niedrigen Niveau kaufen kann, sogar unter Retail etc., ich meine, Star-Wars-Figuren auf die First Edition, die waren ja auch irgendwann extrem viel Geld wert und viele Leute haben die ähm, äh, haben das nicht verstanden damals. Und jetzt hat man ja so diese Chance, dass man diese Spielzeuge, sage ich schon manchmal ganz gerne, jetzt kaufen kann und man hat die First Appearance oder First Edition von etwas. Und das hat eine ganz besondere, finde ich, langfristige Eigenschaft. Der Omi-Token selber ist natürlich mehr an den an den Erfolg von Vivi gekoppelt. Und man hat dann auf Dauer vielleicht auch das höhere sag ich mal, Potenzial, ähm, aber auch das höhere Risiko. Also hm. ähm, ich glaube, dass man mach jetzt mal ein Beispiel, wenn man sich jetzt so ein Lichtschwert äh, für 20 Dollar kaufen kann, äh, 70 Prozent unter Retail oder sowas, dann what could go wrong? Ja, yeah, also, absolut. Äh, ja, besonders, ja. man muss ja auch sagen, das sieht ja auch in uh, Augmented Reality echt cool ja. aus, also ähm, ich muss sagen, die Lichtschwerter finde ich sowieso an, absolut undervalued und wenn man sich anschaut, ja, ja. wie viele Leute eigentlich auch Star Wars Fans sind Richtig, und ne? ähm, ja. halt auch gerne mal Lichtschwert in der Hand halten oder so. Also, ich habe mal eine Zahl gehört. gehört. Ich habe mal eine Zahl gehört, ich muss, muss mal jemanden fact checken, dass Lichtschwerter von, von Star Wars im Wert von 100 Millionen pro Jahr verkauft werden. Und das oh. sind natürlich nicht nur diese billigeren, sondern die haben auch so Workshops, wo man sich so ein eigenes basteln kann. Und es gibt ja so oder so 100, wenn nicht mehr, Millionen äh, Star Wars Fans. Und jetzt muss man sich mal überlegen dass von denen zehn irgendwann in Augmented Reality unterwegs sind. Das heißt, es gibt zehn Millionen Star Wars Fans, die sich eventuell so ein Lichtschwert kaufen wollen oder von mir Wars Vader. Right? Aber ja. es gibt einfach nicht so viele äh, Editions. ja. Und ich glaube, machen wir es mal so, wenn man vielleicht erwarte ich nochmal mal diese, diese Aussage, wenn man das richtige Collectible der richtigen Überzeugung kauft, dann kann man wahrscheinlich einen höheren Gewinn machen als mit dem Omi Token. Mit Omi, da reitet man einfach auf dem Erfolg von dem Projekt oder Misserfolg. Mhm. Aber mit den Collectibles reitet, kann man eventuell, wenn man genau das, den richtigen Richard und für 20 Dollar Lichtschwert kauft, also das kann ja vielleicht irgendein 1.000 Dollar wert sein in 10 Jahren. Das ist halt einfach nachweisbar, das erste Lichtschwert auf der Blockchain in Augmented Reality von Star Wars. Und davon gibt es halt nur 10.000 und äh, also ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass dass die Leute sich gern an die Wand hängen würden ähm, und sich äh, ihren Besuch zeigen würden, guck mal. Und der Besuch sieht ja dann mit äh, mit seinen äh, mit, mit ihren Brillen, aha, das ist ein Original Star Wars. Das ist ja auch der Vorteil von der Blockchain, dass man das kryptografisch relativ schnell einfach beweisen kann, dass man ein Original hat. Ja. Äh, das ist dieser andere Vorteil den WW. Äh, Collectibles äh, bieten. Ja, also ich, wenn man den richtigen Riecher hat, dann wird man wahrscheinlich tatsächlich mit gewissen Collectibles auf Dauer sogar noch mehr verdienen. Aber andersrum, wenn man jetzt 20 aussucht, auf die man sich fokussiert, dann werden wahrscheinlich Bauchgefühl ein bis drei outperformen den Omi-Token und die anderen mhm. werden vielleicht das ist grobe Vermutung, ja, underperformen. Bist, bist du denn eigentlich persönlich Star Wars-Fan zum Beispiel? Ja, ja, ganz, ganz großer. <lacht> also ich war damals natürlich jetzt noch relativ jung, als es zuerst ins Kino kam, aber ich war dann mit der, ich glaube, Episode 5 oder 6 dann hm. voll dabei. Ja, sehr was schön. Also, ja, dann, dann, dann, dann weiß ich auch voll, was du meinst, weil ich bin zum Beispiel auch selber absoluter Star Wars-Fan und das ist so. Ähm, mit vielen Sachen äh, ist das halt einfach mega, ne? sei es mit den Lichtschwertern oder auch mit, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel die Poster sammelst, die, ich glaube die erste Series, die raus, nee, die zweite oder dritte Series, die jetzt rausgekommen ist, Scha schaust du dir sowas auch an? Also wo? Ja, ich also ich meine gerade Star Wars, auf jeden Fall, ich habe ich hab viele Poster gekauft, ich habe hm. so eine zwiespältige Meinung. Also man kann wahrscheinlich auf ein paar Postern sitzen bleiben und es würde nie jemand interessieren. So kommt mir das manchmal vor. Aber gerade jetzt so ein Star Wars Poster. Ähm, ich glaube schon, dass die Leute damit ihr äh, nicht nur Wifi Home oder irgendwann ihr äh, normales Home, äh, ihr normales Apartment oder Haus dekorieren wollen. Da hängt halt ein Star Wars Poster, das Original. Und das sieht jeder meiner Freunde, die mit einer Augmented Reality Glass mich besuchen. Also ich glaube, ich glaube, die haben auch enorm viel Potenzial, sind in der Regel ja auch recht billig. Ne? Absolut. Und ich weiß nicht, wie siehst du das? Also, ich persönlich bin da also der tiefen Überzeugung, dass also man erstmal über Augmented Reality Glasses kann man das halt erstmal cool sehen. Aber natürlich auch mit digitalen Bilderrahmen. Da sehe ich persönlich zum Beispiel ja, auch mega, Verstanden. mega die Lücke. Also zum Beispiel, es gibt echt unfassbar coole und schöne Poster, die einfach wirklich richtig schön viel Freude und einfach, weiß ich nicht, gute Ausstrahlung haben. Und ähm, da bin ich, also setze ich persönlich jedenfalls auch voll auf das Pferd für mich selber auch persönlich einfach. Ja, ja, und, und ich, ich habe selber jetzt noch keinen so einen digitalen Rahmen gekauft, aber ich hatte es auch schon auf dem Radar. Mhm. Für Mich hat jetzt so der, der letzte ähm, Kick wäre gewesen, also ähm, dass es halt eine ww integration gibt. Dann hätte ich das jetzt mir auch schon gekauft, aber klar, jetzt, die, ich, ich sehe das auch so, dass es äh, das ist auf jeden Fall schon mal so ein Zwischending das muss ja nicht jeder erstmal augmented reality haben, einverstanden. Ja, sehr schön. Ähm, wie ist denn überhaupt deine Meinung eigentlich zum Vivi- bzw. E-Committee? Das ist ja eigentlich schon fast so ein bisschen eins. Und wie sehr stehst du dahinter bzw. Findest du, dass manche Leute nicht wirklich an der richtigen Stelle sind? Beispiel zum Beispiel ist ja bei vielen Leuten, die sagen Hey, Alex G ist irgendwie nicht so der richtige Mann da zum Beispiel fürs Marketing. Wie ist da so deine Meinung dazu? Ich habe ihn selber persönlich nie kennengelernt und möchte aber jetzt auch keine Meinung zu ihm. Mhm. Also mir ist jetzt nichts äh, Negatives aufgefallen. Ich fange mal anders an. Ich habe den äh, David in New York in der Comic Con getroffen. Und da ist mir irgendwie mal bewusst geworden, was das für ein Superstar ist. Also a, weil die Leute, äh, er kümmert sich um jeden. Und ich habe die Anekdote gehört, er hat einen Comicladen in Neuseeland. Und er, hatte, er kannte jeden Kunden. Also jeder, der reinkam. Er konnte was empfehlen oder hat gefragt, was ihm gefallen hat oder nicht. Und bis heute, er führt den Laden ja nicht mehr. Fragen die Leute noch nach eben, ja. Und das, was ich auf der, auf der, oder grüß mal den David von mir und so weiter, ja. Und die, das Besondere, was, was ich in New York empfunden hatte, ist, der hat sich wirklich für jeden Zeit genommen. Und da war schon große Traube an Menschen, ähm, da war mal jemand, der hat einen eigenen Comic gezeichnet, der hat sich den angeschaut, seine Meinung gegeben. Ähm, und das fand ich eigentlich wirklich das Extreme, sage ich jetzt mal, volksnah und, ähm, und, und kann wirklich mit den Leuten umgehen. Und ähm, was ich jetzt bei WW sehe, ist, dass er der Visionär ist und ähm, ich wiederum seine Vision teile äh, und viele andere ja auch. Und das ist schon mal das wichtigste, das wichtigste Element. Dann hast du Dan, der sich um die Technik kümmert. Und da kann man jetzt nochmal sein neues Urteil bilden, wenn das wie es kommt, weil das hat er auch, sage ich mal, wahrscheinlich maßgeblich äh, beeinflusst. Und das heißt, da hat man schon mal zwei, äh, man, man hört überall immer Kritik, aber ähm, ich, also mir persönlich ist jetzt nicht, ähm, aufgefallen und es gibt ja noch Ries und Adam jetzt, die das OUP machen. Die neue Version wird ja auch nochmal verbessert. Das ist auch so ein Work in Progress. Ich finde, die machen auch einen extrem guten Job und ich habe auch wirklich Hoffnung, dass das OUP und MCP wirklich in ein Programm überführen und man mit ähm, seinen MCP-Punkte multiplizieren kann, wenn man gleichzeitig OMI-Staked. Also das wird schon eine Symbiose. Und mit Mitch hatte ich hier und da auch schon Kontakt ähm, und habe wirklich den Eindruck, da ist noch mal jemand, und Ries würde ich da auch genauso erwähnen, die äh, sehr Web3-orientiert sind. Hm. Und ähm, das, da hat es vielleicht auch mal frisches Blut gebraucht, aber ähm, das wird jetzt auch meiner Meinung nach immer mehr wieder zu einer Web, Web3-Geschichte. Vorher war es vielleicht eine Web2.5. Und das ist ja eigentlich ich, als krypto OG dann doch mein Ziel, dass es Web 3 wird und nicht Web 2,5. Absolut. Also ich glaube, das ist auch für viele Leute so ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal so, der Anspruch, dass es jetzt zeitweise erstmal okay ist, wenn es so Web 2,5 ist, aber langfristig gesehen definitiv Web 3. Und meiner Meinung nach liegt da auch, ehrlich gesagt, das Potenzial halt deutlich größer oder ist das Potenzial deutlich größer auch für Vivi, dass sie halt mehr wachsen, wenn sie halt auch mit, Web3 einfach mitgehen, also beziehungsweise einfach mit der Zeit gehen und dann entsprechend auch voll ins Web3 gehen. Ironie wird ja sein, dass ähm, jeder jeder am Ende Web3-User sein Es wird einfach weg abstrahiert und die Leute verstehen, also so ähnlich wie jetzt in der Vivi-App merkt man es ja nicht. Äh, Warum es jetzt noch Web2.5 ist, weil es Self-Custody ist, aber irgendwann wird es Wallets geben, sowas wie Coinbase, Wallet as a Service wo man eigentlich Self-Custody schon hat und das ist trotzdem mit Passwort und E-Mail verbunden und man kann notfalls seine Private Key extrahieren und dann kann jeder entscheiden, ob er Self-Custody macht oder nicht. Und ähm, die Leute werden alle Web, Web3-User und die werden alle die Vorteile von Web3 nutzen, die werden es aber wahrscheinlich gar nicht merken, dass sie Web3-User sind. Und hm. das wird der Erfolg von Web3 und Blockchain, dass es jeder nutzt, aber keiner weiß, dass er es wirklich nutzt. Ja, und ich denke, das wird mehr oder weniger auch genauso mit NFTs laufen irgendwann. Die meisten Leute, ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch, die, die sind halt absolut negativ gestimmt, was das Thema NFTs angeht. Aber ja. ich glaube, wenn irgendwann halt einfach NFTs der Standard sind, auch in Web3, dann werden die meisten Leute, die, die werden verstehen, okay, das ist cool, das ist halt meins, auch digital. Aber da ist denn dieser Begriff NFT wahrscheinlich gar nicht mehr so relevant. Ich denke mal, da wird sich irgendwas anderes etablieren, was einfach ein positiven... Ja, Einfach, genau, ich einfach meine, Revi äh, hat, ja, hat ja dieses Wort gar nicht benutzt, NFT, genau. in ihrer Gründung, sondern es hieß immer Digital Collectibles. Und ich würde auch sagen, NFT ist so ein bisschen negativ behaftet. Die Technik wird auf jeden Fall überleben. Hm. Der Name... Wer weiß, also äh, ähm, was sind denn wie, wie Collectibles? Das sind Collectibles. Das ist, NFT ist natürlich eine Technologie, die sagt, äh, wer diesen Token, wie der dieses NFT oh, und das kann von Wallet zu Wallet verschoben werden. Und die Technik, da bin ich mir, da gibt es, ich meine, 100 äh, unterschiedliche Applikationen für NFTs und wir sind jetzt nur in einer kleinen Mikrokosmos, vielleicht auch sehr wichtigen. Hm. Die Technik wird 100 überleben. Und äh, totgesagte Lebenlänge und äh, äh, ich bin da bevor, ja. Also das, ich äh, habe keinen Zweifel, das wird es äh, 100% äh, in Zukunft geben. Und mir ist relativ egal, ob die Leute NFT fanden, weil ich weiß, dass es überleben wird. Ich meine, wenn man halt das mal auch verstanden hat, also ich habe ja auch dazu auch mal ein Video gemacht und einfach auch mal zum Beispiel mit Ron English mich auch mal in Kontakt gesetzt. Und er meint halt auch, also es sind halt... Ein NFT erleichtert dir so unfassbar viel. Erstmal, du als Künstler hast halt einfach sehr viel mehr davon, von deinem Produkt, was du wirklich verkaufst. Du hast viel ja. weniger Zwischenmänner, du musst viel weniger abdrücken. Du hast deutlich geringere Produktionskosten. Da sind so viele Sachen, die für, zum Beispiel für Künstler halt so extrem attraktiv sind, sei es Musiker ja. oder halt auch so wie Ron English, irgendwelche normalen ne, Künstler halt in dem Sinne oder Zeichner. Ich das ist halt, also ganz meiner Meinung nach jedenfalls, wer sagt, das ist für das ist ein Scammer oder sowas, oder NFTs ein Scammer, im Endeffekt das ist es für Künstler oder Musiker eine Option, mal wirklich auch das Geld zu bekommen, was sie verdient haben. Denn was sie ja. teilweise abdrücken müssen an irgendwelche äh, Studios oder sonst was, das ist halt, da, da kommt dann super wenig nur noch an bei dem eigentlichen Künstler, der das Produkt ja eigentlich gemacht hat. Also, ja. Ich mache mal ein anderes Beispiel im NFT, was für mich ein No-Brainer ist, ist äh, Konzerttickets oder Fußballtickets. Ähm, da gibt es so viel Scam und ja. äh, so viele Mittelmänner und das ist auch eine Industrie, die man nicht so einfach durchbrechen kann. Die haben ja alle langfristige Verträge und so weiter, aber man kann tatsächlich mit NFT mehrere Sachen erreichen. Man hat den Veranstalter, der kann direkt an den Kunden verkaufen, der weiß, der kriegt, kriegt vorab die Finanzierung, der sieht mehr oder weniger durch die Web3-Wallets, wer sind denn die Besucher, kann sich auch schon mal drauf einstellen. Und es gibt halt kein Scalping und Scam und du kannst eventuell auch solche Regeln einstellen, dass ähm, Leute, die gewisse NFTs besitzen, vielleicht von dem Musiker bevorzugt werden. Und äh, das hat ja auch, ein NFT für einen Musiker heißt ja, dass ich den Künstler früh entdeckt habe. Und ihn vielleicht auch so finanziert habe, aber ich kriege dann aber auch später einen Reward, ob das eventuell Microstreams von, von, äh, von den Royalties ist oder sowas. Da, also es wird so viel möglich sein mit der Technologie und also das Blockchain-Ticketing ist für mich auch so ein No-Brainer. Siehst, siehst du da noch eine Marktlücke, Theoretisch? Marktlücke, also es gibt schon ein paar Projekte, sich damit beschäftigen und da ist auch wieder der Trick, es so einfach zu machen, dass du gar nicht merkst, dass du ein blockchain ticket passt. Also es gibt so ein Projekt, das das regelt, du kannst dann auf dem Secondary Market dein Ticket verkaufen, du gibst eine IBAN an und die der, der Veranstalter kriegt eine Royalty, ob es jetzt 20 Prozent ist, ist ein absoluter Win-Win. Also der Markt ist kontrolliert und man kann halt äh, man kann halt Regeln festlegen, ob diese Tickets zum Beispiel weiterverkauft werden dürfen oder so. Mhm. Und das, ähm, das ist, da gibt es eine Marktlücke im Sinne, das ist noch keiner, es ist noch nicht großflächig bearbeitet worden, aber es ist die 100 Prozent die Zukunft. Sehe ich absolut genauso. Kann ich dir absolut ohne zustimmen. Ich habe mal eine Frage aus dem Chat, die ich persönlich gerade mal recht gut fand. Deswegen würde ich die mal ganz kurz hier vorziehen zu den ganzen Sachen. Ähm, für alle anderen Leute, die noch Fragen haben an den Dr. Profit, wir werden das am Ende, wenn wir noch Zeit haben, werden wir das ansonsten noch beantworten. Deswegen hebt euch die Fragen auf und schreibt sie dann in den Chat. Ich sage es dann auch nochmal. Ähm, genau. Frage hier einmal von Enrico. Bei der Menge, die du investierst, Hast du oder wirst du nicht mal nervös, wenn du mal irgendwie aktuell siehst, dass irgendwas schiefläuft oder ähm, es halt wieder dieses oder jenes an Fatt gibt? Wie, wie gehst du damit um? Also wichtig ist natürlich, dass man nicht alles auf ein Pferd setzt. Ähm, und... Ich bin nicht erschüttert im, in, der, in dem Projekt, weder die, das Management. Ähm, also natürlich stört mich das, äh, wenn, wenn Fat kommt und äh, wenn äh, die WB-Community leidet. Äh, ich bin aber durchaus auch diversifiziert, dass ich jetzt, äh, meine anderen Token haben durchaus den Aufschwung dieses Jahr so ein bisschen mitgemacht, der OMI-Token leider nicht. Ähm, ich habe einfach eine extrem lange, ich habe auch mit Bitcoin damals, eine Zehn-Jahre-Sicht gehabt ja. und das ist das ist ein, auch ein Luxus, den nicht jeder hat. Das sehe ich ein und äh, es gibt viele Gründe, warum, warum man äh, nervös wird. Also wenn äh, Geld kann immer einen nervös machen, insbesondere wenn man jetzt nicht so eine Überzeugung hat. Und das wollte ich ja sagen mit dieser Conviction. Ich bin jetzt nach wie vor unerschüttert, äh, was meine Conviction angeht. Ähm, was sich immer ändern kann, sind die genauen Wachstumsprognosen. Wird WW am Ende mit 10 Millionen, 15 Millionen, 100 Millionen Usern äh, landen? Es ist ähm, dazu, sage ich mal, kenne ich, ha, funktioniert meine Glaskugel nicht, aber ähm, dass es ein Projekt ist, was eine Daseinsberechtigung hat und wahrscheinlich jetzt auch extrem unterbewertet ist durch den FAT. Ähm, das Problem wird halt immer sein, dass man als ähm, nicht überzeugter User zum falschen Zeitpunkt verkauft. Hm. Und wenn man jetzt verkauft, wer weiß, das könnte vielleicht der absolut falsche Zeitpunkt sein. Ich will jetzt keinen Ratschlag geben in dem Sinne. Vielleicht geht es noch weiter runter, was ähm, ähm, man, wenn man jetzt Cash hat ja. und für mich, ähm, ähm, ich habe ja schon gewisse Positionen gekauft. Für mich hätte das jetzt sich schon verzwanzigfachen dürfen und ich werde zufrieden gewesen, weil ich ja genug NFTs habe. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass für den durchschnitts das aktuelle Preisniveau eigentlich ein Riesenvorteil ist, weil ich behaupte mal, bis auf 10, 20 Wale, die sich schon ganz gut eingedeckt haben, hat in Anführungsstrichen jeder noch ein bisschen Upside nach oben und kann sich eigentlich über die billigen Preise freuen. Ja, ich versuche mhm. jetzt wirklich keinen anzuleiten, was er machen soll, aber ähm, man das, das ist das Positive. Wenn jetzt der FAT nicht da wäre und alles drei bis viermal so teuer wäre und dann der, der, der Darth Vader äh, 2000 und nicht äh, Dollar kostet, dann, dann muss man halt tiefer in die Tasche greifen. Jetzt muss man halt den Mut haben zu sagen: Hey, das wird ein, das wird ein Grail. Da werden mich die Leute äh, verfluchen in Zukunft, wenn ich den habe und die sich damals nicht getraut haben. Ja, weil das, das, das. Man muss jetzt einfach die Conviction haben. Ich kann die keinem zuflößen. Ich habe sie, aber ich kann nicht sagen, dass sie jemand anders haben soll. Das äh, sollte ich nicht sagen. Ja. Nein, das ist definitiv auch äh, für jeden seine eigene Verantwortung. Also ich habe es jetzt hier auch gerade nochmal unten eingeblendet. Ne? Ähm, dass jegliche Sachen, die natürlich auch Dr. Probert, wie auch ich sage, in keinster Weise euch irgendwie hier... Ähm, zu einer Kaufberatung oder sowas anregen sollen, das ist einfach nur unsere Meinung, wie wir das halt auch sehen und ich kann da absolut nur zustimmen, also ich persönlich bin jetzt nicht so super stark am Einsteigen, ich habe mir schon noch mal einige Sachen jetzt auch im Bärenmarkt geholt, ähm, die ich gerne haben wollte, es gibt immer noch so ein paar Sachen wie zum Beispiel R2D2, die immer noch auf meiner Liste stehen, ähm, aber ich ja bin da trotzdem weiterhin überzeugt und Gehe auch davon aus, dass selbst wenn Vivi insolvent gehen sollte, ich habe mir ja so einen kleinen Scherz zum 1. April erlaubt. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hattest. Ähm, hast, hast du das Video gesehen? Sorry, ich habe es äh, nicht gesehen, ja. Okay, nee, Aber alles gut, nicht schlimm. Aber auf jeden Fall, da bin ich so drauf eingegangen: Vivi ist insolvent gegangen ähm, und dass dann zum Beispiel irgendjemand Vivi halt gekauft hat. Und das Szenario sehe ich tatsächlich auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, relativ realistisch dass selbst wenn Vivi halt wie gesagt down gehen sollte, dass es irgendjemanden geben wird, der das Ganze aufkaufen wird ähm, und es im Prinzip trotzdem in einer gewissen Weise halt anders, aber weitergehen wird. Ja, ja, das äh, sehe ich auch so, ähm, insbesondere weil diese ganze IP da ist und diese ganzen First Appearances schon gemintet worden sind und selbst wenn man den Teil weglässt, dass sie übernommen werden, wichtig ist, dass das Projekt irgendwann mal in so einem Zustand ist, dass die auch pleite gehen dürfen und man darf dann seine Sachen exportieren. Hm. Ich halte jetzt auch für keine Unmenschen. Ich glaube, das, das wäre das Letzte, was die noch gerne machen würden, wenn das Projekt untergeht, dass die ermöglichen, dass die Sachen äh, tatsächlich äh, in Self-Custody übergehen und die 3D-Modelle für immer und ewig irgendwo äh, verewigt werden auf dauerhaften Speicher und äh, interoperable mit, mit, mit Metaversen gemacht wird. Ja. Weil das ist natürlich irgendwo das Versprechen, was, was jetzt noch nicht einlösbar ist überhaupt ähm, aber in ein bis zwei jahren ähm, durchaus machbar ist ja. definitiv aber schön dass wir uns da auch relativ einig sind das ist ja immer ganz schön zu sehen wenn sage ich jetzt mal so du als ich würde dich schon auch ein bisschen als visionär bezeichnen da auch ähnliche ansichten hat das ist ja immer eine ganz schöne bestätigung dann <lacht> ähm, ja. Wie sieht es eigentlich aus, Thema OMI-Token? Es gibt ja viele Leute, die sagen, hey, es könnte in Zukunft schwierig werden ähm, mit Regulierungen und so weiter und so fort, auch im amerikanischen Bereich, was zum Beispiel das Thema Security angeht. Wie siehst du das? Könnte OMI da möglicherweise irgendwann reinfallen? Oder versucht da das OMI-Team äh, eine Lösung zu finden? Also viele Facetten, für, wie, wie man die Frage beantworten kann. Auf der einen Seite haben die eigentlich alles dafür gemacht, dass der Token nicht als Security eingestuft wird. Also waren sehr vorsichtig mit der Kommunikation. Ich erinnere jetzt an Top Shots, die wirklich die Werbetrommel gerührt hat, wenn Preise gestiegen sind. Man wird keine einzige Bemerkung von von offiziell finden, die ähm, zum Beispiel Gewinne verspricht. Und es gibt diesen ähm, howie test ja. Also zum Beispiel, wenn, wenn man ein Instrument verkauft und dem Rendite verspricht, ja, dann ähm, ist das eine Security. Und das heißt, äh, WeWi oder Ecomi war extrem darauf bedacht in der Kommunikation, den Token nicht als Investment äh, mit Gewinnversprechung zu verkaufen. Und das heißt also, diese Eigenschaften, auch dieses Token-Buyback war ein Element, was die deswegen eliminiert haben, oder das jetzt hören, sagen, ich habe es jetzt nicht ganz genau aus erster Hand, oder beziehungsweise es wurde damals so kommuniziert, dass es Schwierigkeiten geben oder es könnte so eine Stolperfalle werden. Das heißt, ja. auf dem Papier haben die erstmal alles richtig gemacht. So, jetzt gibt es natürlich noch nie die allgemeinen Sorgen, dass, um, dass äh, äh, USA, äh, äh, ob es jetzt Token und sogar NFTs als Securities regeln wollen. Ähm, da da habe ich so eine, da habe ich durchaus mal konträre Meinung. Erstens mir ist es am Ende fast egal, wenn USA das machen sollte, weil ähm, der Rest der Welt ist größer und der Rest der Welt wird erst recht äh, äh, NFTs und Krypto äh, embracen und die Amerikaner werden sich das größte Eigentor aller Zeiten schießen. Ja. Wahrscheinlich wird sogar in dem Jahr, wo USA das verbietet, China äh, die äh, Erlauben. So, ähm, Das ist aber jetzt nochmal so eine kontroverse These. Das heißt also selbst, sagen wir mal, die, das Negativszenario, szenario äh, was ist eigentlich das, das Mittelszenario, dass es reguliert wird? Das Regulation ist wiederum positiv. Ja? Ich glaube jetzt erstmal, äh, es besteht keine immanente Gefahr, dass, äh, dass, dass die meisten Token werden nicht als Security ähm, bezeichnet werden können. Und ganz ehrlich, der Gary Gensler hat sich ja gestern bis auf die Knochen blamiert äh, im Kongress. Äh, da glaube ich, dass er sich da keinen großen Gefallen getan hat. Es ist ja jetzt relativ klar, der hat der versucht, einfach einen Einfluss zu gewinnen. Und, mhm. und äh, die Politiker wollen ihm den eigentlich gar nicht geben. Und vielleicht wird auch abgesetzt. Aber der hat... Äh, 50 mal äh, geschossen und hat aber null mal irgendeine regulierung überhaupt vorgeschlagen ähm, ist relativ unklar was dieser mann will oder beziehungsweise will einfach nur einfluss haben und mhm. vielleicht hat er sehr sauer dass er den kryptozug verpasst hat und vor sechs jahren hat er gesagt <lacht> dass äh, ethereum genügend dezentralisiert ist um nicht als security eingestuft zu werden mhm. und er hat noch gesagt dass ähm, dass, dass er noch nie Krypto besessen hat. Und er hat Vorlesungen an der Universität gegeben über Krypto. Und ich könnte mir, also das, das, das passt in meine also der hat unter, unter Eid das ausgesagt. Also wer weiß ja, vielleicht hat er jetzt eine eidesstattliche, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber Meinheit geleistet. Wer weiß? Also der, ich bin eigentlich optimistisch. Also die SEC ist so ein bisschen wie so ein zahnloser Tiger. Ich habe es nicht geschafft, Ripple als äh, als Security einzustufen. Und in meinem ja. Kopf war übrigens Ripple immer eine Security. Also wenn die dies da nicht schaffen, dann schaffen sie es bei Ecomi auch nicht. Sehr schöne Einschätzung. Dankeschön auf jeden Fall für diese Erläuterung. Ähm, das, was du jetzt gerade eben schon genannt hattest, dass äh, Gary Genster sich im ähm, Kongress so blamiert hat, war das tatsächlich auch gerade, was du so meintest, dass er im Prinzip viele Argumente gebracht hat, aber nicht wirklich Vorschläge für Regulation? Ja, es geht einfach jetzt um die, die Historie, was die SEC gemacht hat. Also, also die geht ja gegen einige Projekte vor und gleichzeitig hat sie aber keinen Vorschlag für die äh, für die Regulation gemacht. Und das ist natürlich irgendwie so ein Widerspruch. ja Also du willst als Behörde, willst du Kryptos regulieren? Die wollen das ja an sich ziehen. Also nicht die CFTC, sondern die SEC will das regulieren. Gleichzeitig hat sie aber keine Vorschläge gemacht, wie das reguliert werden soll. Und das ist eigentlich für mich ein riesen Widerspruch. Ja? ja, definitiv. Also ich meine, du kannst ja nicht einfach sagen, wir möchten irgendwas machen, aber... Ähm dann nicht einen Plan haben, wie man es macht. Also das ist so, äh, ja, sehr fragwürdig. Deswegen, ähm, ich hoffe mal, dass der Gary Gensler in Zukunft äh, nicht mehr Mann im Haus ist, sondern irgendjemand ja. anderes, der ein bisschen vernünftiger, vielleicht auch kryptofreundlich ist. Es, es, es hängen so viele Arbeitsplätze dran äh, inzwischen, dass sich auch die Amerikaner es nicht erlauben können, das zu bannen. Mhm. Also es ist ja. wirklich, ähm, da wirkt irgendwann Marktwirtschaft und, und, und ähm, Lobby, es gibt einfach eine große Industrie, die da dranhängt. Und ähm, ganz ehrlich, wenn die schlauesten Leute, viele oft sind ja schla sehr schlaue Leute in Krypto, wenn die das Land verlassen, dann hat man sich halt einen Bärendienst geleistet. Und das, so dumm sind die Amerikaner dann auch nicht, dass sie es nicht verstehen und äh, da einlenken werden. Das ist meine Meinung. Die Amerikaner sind eine groß, große Nation. Die wollen es bleiben. Definitiv. Und ich denke mal, wenn es hart auf hart kommt, dann werden sie sich eher dafür entscheiden, die Leute halt im Land zu lassen und Optionen zu schaffen, als zu sagen, hey, dann geht doch nach China, weil ja, dann, ne, ich meine, dass USA und China da nicht so gut sind, äh, das wissen wir, glaube ich, alle. Von daher denke ich mal, haben wir da doch recht gute Chancen, jedenfalls. Ähm, übrigens, erstmal für jeden da draußen, der hier mit dabei ist, erstmal ein fettes, fettes Danke. Wir sind fast die ganze Zeit knapp bei 100 Zuschauern live. Also, Echt Respekt auch für die Leute, die im Chat dabei sind. Sehr, sehr schön. Ähm, falls ihr noch nicht den Stream geliked, hat, äh, geliked habt, macht das mal sehr gerne. Dann sehen das nämlich nochmal ein paar mehr Leute äh, für den Algorithmus. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall noch ein paar Fragen durch. Ein paar habe ich auf jeden Fall noch. Ähm, ich denke aber, wir werden auch dann relativ bald, also beziehungsweise 20, 30 Minuten in etwa, dann hier auch ähm, den Laden zumachen. Aber ähm, ich habe, wie gesagt, noch ein paar Fragen und eines davon ähm, auf die nächsten ein bis zwei Jahre betrachtet, wo siehst du mehr Potenzial für ähm, also, sag ich jetzt mal so durchschnittlichen Umsatz, äh, Vivi oder Omi? Äh, ach nee, warte mal, die Frage hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ähm, Altcoins, ja, Ethereum oder sowas im Vergleich? Genau, genau. Ja, ja, also ähm, wenn man jetzt das und äh, ich hoffe, der Disclaimer läuft da unten durch, ähm, ja, also, ja. für mich, der, das beste ähm, Chancen-Risikoverhältnis äh, ist Ethereum. Und das war auch schon mal meine investment -These. Ich bin ja dann nach Bitcoin relativ den ersten Zug verpasst und dann in 2018, Ende 2018 dann von Bitcoin mehr oder weniger dann mehr in die Ethereum-Welt ge äh, geswitcht. Und Ethereum hat jetzt halt diesen Vorteil, dass diese ganzen Projekte, die auch auf Layer 2 laufen, die bringen ja alle Fees auf das äh, auf Layer 1. also egal also äh, Ethereum ist das ist eigentlich das ähm, das Netz dass die Blockchain die immer gewinnen wird ja da ist das der meist äh, Total Value locked die Leute wollen Ethereum nah bauen und äh, und äh, wenn IMX erfolgreich wird dann ist das auch gut für für Ethereum und das ist so meine Basisthese dass äh, also man mit Ethereum am oder mit Ether äh, ein sehr gutes äh, ist jetzt auch deflationär und man kann 5% durch Staking verdienen. Also ich meine, ganz ehrlich, es ist eine tolle Value Proposition, auch jetzt mit Risiko-Rendite-Verhältnismäßig. Und ähm, das heißt aber nicht, dass jetzt gerade in dem Altcoin-Bereich, wenn der Bullmarkt sich jetzt bestätigt, äh, alles, was da drunter ist, natürlich ähm, große Renditen hat. Wenn man jetzt einfach nur mal auf die Zahlen schaut, und ich habe es jetzt nicht für alle Projekte im Kopf, aber ähm, Vivi müsste sich jetzt für 20, sorry, OMI müsste sich ja für 20-fachen, um wieder auf All-Time-High zu kommen oder hm. für 15-fachen und viele andere Projekte vielleicht nur verdoppeln und verdreifachen. Und die sind ja auch, also ob es jetzt die Central Land oder Sandbox ist, ähm, die 100 User pro Tag haben. Das sind ja auf dem Papier jetzt keine erfolgreichen Projekte als, äh, als Vivi oder äh, ekomi und das heißt also natürlich hat man äh, nur anhand dieser zahlen ein, ein sehr hohes potenzial mit dem token wenn da jetzt nichts mehr schief geht wenn man vielleicht noch mal irgendwann mal eine bessere börse börsenlisting bekommt dann müsste schon einiges schief gehen was natürlich passieren kann dass man mit dem Omi-Token nicht outperformt das ist so meine meinung okay ähm, genau, wie gesagt, ne, was Dr. Profit hier sagt, keine Finanzanlageberatung, ich habe es hier unten auch nochmal stehen für die Leute, ähm, ja, die nicht lesen können, <lacht> habe ich hier nochmal gesagt. Ähm, eine Frage, die auch relativ häufig kam und wo viele Leute auch sagen, hey, ähm, oder einfach gesagt haben, hey, wie siehst du das, ist Langfristigkeit. Wo denkst du könnte, Vivi in fünf bis zehn Jahren stehen, deiner Meinung nach? Das ist eine interessante Frage. Ich habe jetzt natürlich keine ich kenne keine internen Pläne und kenne jetzt auch nicht die neuen Verticals. Ich glaube erstmal, dass der Bereich extrem groß ist. Und mir würde es quasi reichen, wenn Vivi der beste Spielzeughersteller wird. Und gewisserweise sehe ich diese Figuren auch als, als Spielzeug. Und die können irgendwann man, kann man tatsächlich vielleicht auch einen Spieler einbauen. Und ähm, natürlich gibt es äh, Music, Sports, es gibt alle möglichen Verticals. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die jetzt in allen Verticals die Nummer eins werden und so ein Wholesale, Walmart oder Amazon äh, am Ende werden. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn die diesen Be Bereich dominieren. Und wenn ich jetzt einen Forecast mache, dann fokussiere ich mich tatsächlich erstmal nur auf den aktuellen äh, Collectibles-Bereich. Man darf ja auch nicht vergessen, Collectibles, Physical Collectibles ist ein 300 Milliarden-Markt weltweit. Jedes Jahr werden so 300 Milliarden Physical Collectibles verkauft. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass diese Collectibles in Zukunft mehr oder weniger digital werden oder irgendwann haben sie einen 10% Market Share, irgendwann haben sie einen 50% Market Share, irgendwann haben sie, wer weiß, 100% Market Share. Das heißt, da ist ein Riesenmarkt und wenn man den dominiert, ist das für mich als Vision, damit haben die dann wirklich einiges geschafft und damit dürfte man sehr zufrieden sein. Natürlich gibt es nochmal paar Hoffnungen hier und da, dass es äh, darüber hinausgeht in andere Bereiche. Ich meine, das, das Positive, was man ja wirklich sagen muss, was die IPs angeht, wenn man sich mal anschaut, also der Umsatz, ne, der auch physisch einfach umgesetzt wird, das sind ja, das sind ja viele große Firmen dabei, wie Disney, die dann ja nochmal mit ihren Subbrands, Marvel, Star Wars und so weiter und so fort. Und ich meine, wenn man allein mal das nimmt, was auch Vivi schon ist von den IPs, dann ist haben die jetzt schon so eine unfassbar gute Stellung. Und wenn sich das wirklich mit dem Digitalen langfristig auch durchsetzt, ich meine, die haben halt Disney direkt am Hörer. Und ja. beziehungsweise Disney liefert ja auch schon bei Vivi. Und ich gehe auch davon aus, dass wir Disney Viertel sehen können in diesem Jahr. Oder halt von einem ja. Subbrand oder so. Und ich meine, das ist, wie du schon gesagt hast, ich meine, das ist ein Milliardenmarkt. Und selbst wenn sie davon nur 5 bis 10 Prozent haben würden in Zukunft, wäre das schon unfassbar viel. Also Ne? Ja. Da, ist, da ist einfach unfassbar viel möglich auch in den kommenden Jahren. Ja, also ich habe jetzt die Zahlen nicht äh, parat, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass der, äh, der, der, der Primärmarkt vielleicht 100 Millionen im Jahr ist, vielleicht auch nur 50, ja? also jetzt, was jetzt wie hm. umgesetzt hat und dann der Sekundärmarkt umso größer. Aber ähm, Und genau dieser Markt könnte auf 100 Milliarden wachsen. Also ich sage jetzt mal der Markt ja? und dann kann man sich überlegen, Market Share von BW 20 Prozent, ja, vielleicht machen die irgendwann mal 20 Milliarden im Primärmarkt von hm. digitalen Collectibles. Das ist jetzt natürlich eine Moonboy-Prognose. Aber das zeigt einfach, dass man, dass es reichen würde, wenn sich ein Marketshare da sichert, auch wenn er nur 5 groß ist. Hm. Apropos Moonboy, würdest du dich persönlich selber als Moonboy bezeichnen? So also als Frage? Ja, ich meine, natürlich kommt, kommt man, äh, komme ich wahrscheinlich so rüber. Ich, ähm, ich, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich äh, versuche, ich bin halt extrem äh, kon, äh, convicted, ja. Und ich war früher von Bitcoin extrem äh, überzeugt. Ich war dann von Ethereum sehr überzeugt, von Chainlink, von AW. Ähm, weil ich tiefer gehe in der Analyse, und mich vor allem auf das Team am Ende verlasse, wobei, ironischerweise mit Bitcoin, obwohl wir haben Bitcoin-Core-Team, ja. trotzdem war da immer die, diese Zuversicht, dass man, man setzt eigentlich irgendwie auf ein Team, ja. Und in der, der also ich finde, da, da sprechen eher die Fakten dafür. Die haben es als Startup geschafft, über eine Milliarde Umsatz zu machen. Das ist schon schon eine, schon eine echt tolle Story, sind ein Unicorn, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, was die letzte Bewertung war, als da nochmal VCs rein sind. Und ähm, ich versuche, das realistisch zu sehen. Natürlich ist, sage ich mal, meine Vision, was das werden kann, moonboy Während hm. das, was sie geschafft haben, finde ich, hohe Anerkennung verdient. Und dazu muss man kein Moonboy sein. Äh, Vater würden jetzt das Gegenteil behaupten und, äh, aber die Fakten erstmal auf den Tisch gelegt. Es ist extrem viel erreicht worden. Wie eine, eine Firma hat aus nichts diesen ganzen, diese ganzen Brands äh, bekommen. Ähm, und äh, Copycats haben es mit 50 bis 100 Millionen nicht geschafft. Also Fakt ist, dass die von Null auf eine Milliarde gegangen sind. Da, da, da bin ich kein Moonboy, aber wenn es um Prognosen geht, ja, da lasse ich mich gerne mal in diese Kategorie einstufen. Okay, das ist ja auch gut zu wissen. Ähm, eine Frage, die ich jetzt noch so ein bisschen zwischengestellt wurde, die mich persönlich auch sehr interessiert ist. Wie siehst du das mit den sehr oder relativ hohen Payout-Fee? Du selber, ich weiß nicht, ob du schon selber mal ausgezahlt hast oder nicht. Niemals. Aber, bitte? Niemals. Niemals. Niemals. Ja. <lacht> okay, Wer irgendwann vielleicht in Krypto kommt sowas für dich in Frage so also ich habe eine langfristige äh, View und klar, wenn da irgendwann mal jetzt die Preise auf dem Niveau sind, wo ich mir das vorstellen würde, ähm, dann... Okay. Also für mich ist Crypto Payout oder Omito NFT war das die überhaupt einzige Möglichkeit, Payout an Payout zu denken, weil ich, ich will das Geld nicht irgendwie auf ein Bankkonto schicken oder sowas. Hm. Also für mich war das eigentlich vollkommen unspannend, dieses Payout-Thema, das hat ja... Ein Jahr lang die oder zwei Jahre lang die web community beschäftigt und für mich war eigentlich das Thema wann kommt Omi zu NFT ja. Ja. und das hat mich sozusagen überhaupt nicht ja. tangiert dieses payout-Thema, weil ich meine längerfristige Vision habe und ich tatsächlich nicht in auscashen will in in in, in, in, in Fiat. Ähm. Wie, wie, wie findest du trotzdem die Gebühr von 10% jetzt mal abseits davon, findest du das zu hoch oder ist es in Ordnung, deiner Meinung nach? Finde ich fair, ich würde ja folgendes machen. Langfristig könnte ich sogar Richtung 0 oder 5% von mir aus gehen. Jetzt ist es ja ähm, durchaus berechtigt durch die Apple-Tags. Ja? Apple nimmt ja 30 der Einnahmen und ähm, ich hoffe mal, dass es irgendwann mal ganz ehrlich, teurer sein wird. Also die die sollten dann jam Jam für 1,30 Dollar verkaufen. Und dann im Gegenzug kannst du die, und es gibt natürlich die Web-App, wo man das jetzt ohne Apple-Tags kaufen kann. Und ich glaube, da brauchen die nochmal so ein, sag ich mal, so eine Overhaul von der Webseite, dass es äh, klarer wird und dass die Leute dann wissen, okay, wenn ich das jetzt über die Mobile-App kaufe, werde ich halt bestraft. Ich habe das, glaube ich, bei HRO so gesehen. Da war das klar, wenn ich da einen Dollar kaufe, zahle ich halt, die Apple-Tags obendrauf ja. und ähm, solange es die noch gab und mehrheitlich auch äh, so das Geld in die App reingekommen ist, äh, finde ich das aktuell tatsächlich fair, 10% äh, Payout-Fees zu haben. Okay, alles klar. Ähm, eine Frage, die relativ kritisch ist und die jetzt so ein bisschen random vielleicht auch reinkommt hier ist, Gla Warum glaubst du an die Zukunft von Vivi, wenn sie Monate für eine Suchleiste brauchen, die nur halb fertig ist und Features Wochen brauchen, die eigentlich nur ein paar Zeilen Code sind? Ist natürlich eine relativ provokante Frage, aber nicht dazu ja, ich das, das, das gehört das? zu diesem, sage ich mal, fairen ähm, faire Kritik. Ja, also, mhm. ähm, ich würde auch sagen, dass man, insbesondere wenn man die richtigen Daten hat, gibt es inzwischen gute Anbieter, äh, wo man sich Suchdienstleistungen einkaufen kann, sowas wie Algolia. Und ähm, ich vermute, weil ich es nicht weiß, ähm, das sind einfach Prioritäten, die irgendwo gepusht worden sind. Also ich sage auch mal, man sollte das auf gar keinen Fall feiern, dass es jetzt eine halbwegs vernünftige Suche gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob man die jetzt als halbwegs vernünftig bezeichnen kann. Äh, das hat lange gefehlt. Äh, bin ich ich kenne keine Interne, um das zu entschuldigen, aber ich gehe davon aus, dass es äh, Prioritätenverschiebungen gab. vielleicht wollte man die Version wechseln und man hat das nochmal nach hinten geschoben. Ich, ich, ich, ich kann hier nur spekulieren, hm. ähm, aber ich kann bestätigen, dass es eigentlich jetzt nicht ein technisches Drama ist, eine neue Suche entwickeln. Aber ich kann es mit Prioritäten versuchen hm. zu erklären. Ja. okay. Ja gut, aber das ist ja immerhin schon mal etwas, wo na, es ist ja immer auch interessant anzuhören, wie du das einfach auch siehst. Ähm, weil das sind ja schon so ein paar berechtigte Kritiken, wo man sagen muss, also eigentlich kann das nicht wirklich sein, dass hier da so eigentlich gefuscht wird bei sowas Simplen, sage ich jetzt mal so, aber ähm, ja, ich denke, ne, wie wir es auch eben schon hatten, äh, ist, wir wissen halt auch nicht alles, was in der Firma passiert, äh, sei es, dass irgendwelche Sachen gehackt werden oder Prioritäten halt neu gesetzt werden müssen, weil was weiß ich, der Licenser dann irgendwie noch mal was anderes möchte und dann man Ressourcen verschieben muss. Im Endeffekt wissen wir das leider nicht. Ja. Ja, ja. Ähm, wie siehst du denn, aber wir sind eben schon mal beim Thema NFTs gewesen, ähm, wie siehst du denn allgemein die Akzeptanzgewinnungen also von der normalen Bevölkerung, wie kann man sie dazu bringen, sozusagen von wir hassen NFTs zu wir lieben NFTs zu schwenken. Wir hatten eben das schon, dass du gesagt hast, dass man das einfach den Leuten so ein bisschen unterjubeln muss im Prinzip, dass sie nicht merken, dass sie das eigentlich nutzen, diese Technologie. Würdest du damit mit ja. dieser Frage auch mitgehen oder? Ich würde es genau mit dem äh, so beantworten. Also es ist nicht Aufgabe von uns, Leute davon zu überzeugen. Ich erinnere mich, am Anfang hieß, gab es noch oft das äh, CO2 Argument, und seitdem jetzt spätestens, und IMX hat das schon negiert, das Argument, weil die ja eigentlich viel effizienter sind. Und jetzt ist noch Ethereum of Proof of Stake, also das Argument ist quasi komplett weggefallen, ja, mit, äh, ähm, ähm, dass da jetzt CO2 verschwendet wird oder äh, äh, produziert wird. Und also was technisch gesehen stimmt und es stimmt uns auch für jede Google Suchanfrage, wird CO2 produziert, also, wenn man das umrechnet. Und äh, insofern ist das Thema schon mal so ein bisschen ähm, äh, zum Beispiel mal äh, aus dem Fokus gerückt mit äh, dem Carbon Footprint. Ähm, ich würde jetzt mir nicht als Aufgabe stellen, die Leute versuchen davon zu überzeugen, dass NFT das große Ding ist. Sie müssen selbst erleben, was das bedeutet. Ich finde nach wie vor Augmented Reality des, den perfekten Gateway, dass die das, äh, ähm, dass die das äh, erleben können. Und dann werden sie auch irgendwann feststellen, dass man sieht, ob was authentisch ist. Also es gibt kein Fraud. Ähm, die werden im Laufe der Zeit diese Leute die Vorteile verstehen. Und ich, ich setze da einfach auf die Zeit und ich habe Zeit. Also insofern mhm. sehe ich das nicht als meine Aufgabe an. Und ich vermute, dass das jeder am, am, am Ende das irgendwann mal miterleben wird, äh, dass man das dass es keine Fälschung zum Beispiel gibt. Und dann werden sie verstehen, was das für einen Vorteil hat. Ja. Mhm. Okay. Ähm, eine Frage doch aus dem Chat, die mich hier gerade erreicht hat, die ich ganz gut fand. Ähm, wie war denn eigentlich das Essen mit David Yu? Also, das ist ja eben schon ein bisschen angeteased, das eigentlich ganz nett war auch mit David, aber so insgesamt, wie? Wir sind in einem Steakhouse-Essen gewesen und ich würde mal sagen, er kam mit seinem Sohn und äh, dann David war da, ähm, Gruppe von zehn Leuten, sage ich mal. Ja. Und äh, es. Ich. War so, sehr freundliche Atmosphäre. Wir haben versucht, den Fokus auch ein bisschen auf, auf Ron Englisch dann so ein bisschen zu weil Es ging ja um sein NFT, ne? hm. das ich gekauft hatte. Und ich, ich will nicht sagen, dass es äh, ähm, am, am selben Abend gab es noch ein WW Treffen. Und äh, keiner wusste, wer ich bin. Ich habe das auch nicht bekannt gegeben. Die hm. Leute haben dann versucht zu gucken, wer es hier äh, Dr. Profit und ich glaube, es ist jetzt im wenigsten gelungen, das zu dechiffrieren. Ähm, es war ein witziger Abend. Ich erinnere mich jetzt nicht an eine bestimmte Sache, die erzählenswert ist. Er hat noch, äh, ich habe das physikalische Objekt bekommen und er hatte noch drauf unterschrieben ich glaube, der David hat mir noch gesagt, jetzt kannst du jetzt für 10.000 Dollar verkaufen oder sowas. <lacht> Ja, aber ich muss sagen, ich finde das, find das Bild auch echt cool. Also ähm, muss man wirklich sagen. Yeah. Ähm, also also, wo den, hängt der, das jetzt bei dir, das physische Collectible? Nee, also ich habe ähm, das, äh, nee, ich habe das nicht das Bild als Achso. physisch äh, Collectible. Ich habe so ein, ähm, ich habe jetzt den Namen nicht, ich habe so ein 3D-Print von, von einer, einer Serie von ihm bekommen. Ähm, Aha, okay. Von, das Bild selber, ja, das äh, hängt ja inzwischen als Kopie in, in, in, in, in dem, im vivi im Das war auch eine witzige Diskussion, ähm, dass die Leute gesagt haben, dass es, das muss man sich ja mal klar machen. Ne? Ich meine, im Endeffekt, der Administrator von einem Metaverse kann ja alles hinhängen, was er will. Ja? Und solange mhm. das ein Beta-Stadion ist und die das Bild in ihrem Test-Ding äh, hängen haben, ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Ich würde es denen übrigens auch als Leihgabe geben. Also hat auch schon angefragt. Und äh, äh, wenn, also das machen ja viele Leute, dass sie ihre Gemälde dem Museum zur Verfügung stellen, damit die ihren Wert gewinnen. Und äh, das wird dann irgendwann bestimmt auch so geregelt, dass ich, dass das nur auch nur eine haben kann. Ne? Das ist also entweder vielleicht das und dann hat es jemand und kann es aufhängen oder ich kann das bei mir aufhängen. Wo Ich glaube, du hast ja tatsächlich auch schon ein physisches Bild, wenn ich mich nicht ganz irre, oder? Genau, also diese, diese Katze. Hm. Ähm, ich habe jetzt gerade den Künstler vergessen. Ähm, oh, ich genau. glaube, ich weiß, was du meinst. Wo hängt das bei dir? Hängt das im Büro oder zu Hause? habe äh, genau, hab, im Homeoffice habe ich das. Ah. Genau, das habe ich damals auch äh, ausgehändigt bekommen. Also Das hat der David aus äh, Neuseeland nicht schicken lassen oder irgendwo her schicken lassen. Das kam dann mit dem Hotel an und ah. hat es mir dann auch übergeben. Ja. Ah, sehr schön. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen, beziehungsweise ich habe noch ein paar mehr, aber die sind eher so ein bisschen kryptospezifisch. Da jetzt aber so von der Zeit auch ein bisschen rennt. Würde ich sagen, wir machen noch zwei Fragen. Und vielleicht, wenn du willst, noch eine aus, der, aus, dem, aus dem Chat hier. Ähm, die erste war so ein bisschen, du hattest mal im Chat, glaube ich, im, im Vivi Deutschland-Chat vor zwei oder drei Monaten mal gefragt, wer denn, der, ich weiß es nicht mehr genau, wie du es geschrieben hast, der größte Vivi-Supporter oder der Bullischste hier aus der Gruppe ist. Ähm, warum hattest du das gefragt? Wo, hattest du da irgendwas vor? Oder da haben sich ein paar Leute gefragt, was damit geworden ist? Ach so, ja. Ähm, ich ähm, ich habe, ähm, glaube, da war relativ viel FUD. Und ähm, ich habe mich aus ein paar Telegram-Gruppen verabschiedet und habe dann, ich meine, zwei oder drei äh, deutsche Teilnehmer in meine äh, Positivity-Gruppe eingeladen. Das, ist, das war eigentlich der Hintergrund. Und ich wollte natürlich nur Bullen äh, drin haben, weil ich weil ich mich nicht mehr um, um, um FAT kümmern wollte. Ja, das bringt mir das, nichts. Okay, aber es ist interessant. Sehr schön. Äh, ist, jemand, ist jemand dabei, den du nur noch vom Namen kennst, der da in der Gruppe drin ist? Caro auf jeden Fall. Ah, okay. Sehr gute Wahl. Ähm, ja, das andere ist, ähm, was jetzt auch schon, was ich öfter im Chat gesehen habe, ist, was ist eigentlich mit dieser App geworden, die du releasen wolltest? Ist das Common Ground oder ist das was anderes? Common Ground, ja. ja, ja. Ach so, okay. Äh, ähm, also das ist ein Projekt, wo ich mich so ein bisschen involviert habe ähm, und ähm, die, die machen jetzt gerade so, also das, da ist jetzt so ein bisschen Pivot am Gange. Also die ersten, sag ich mal, Entwürfe waren relativ Web3-lastig. Also man musste sich zum Beispiel tatsächlich nur mit Metamask anmelden oder zwölf äh, Wörter merken oder aufschreiben. Und das war so ein mehr, ich sage jetzt mal, wie so ein Discord-Ersatz. Also man kann eine Community machen, man kann die Token gaten und so weiter. Also das ist ähm, hat extrem viele Vorteile in Zukunft, äh, diese Technik, die sie da aufgebaut haben. Allerdings ähm, hat sich jetzt die Richtung ein bisschen geändert. Also es, es wird jetzt ein mehr an, sag ich mal, Facebook-Groups Twitter Livestream und Telegram-Chat ändern. Also es ist ein bisschen mehr auf Mobile gegangen und der erste, die erste Connection, die man machen wird, also kurze, Frage, kurze Antwort ist, sie wird wahrscheinlich im Juni irgendwann mal released, aber auch die haben immer mal wieder Verzögerungen gehabt und dann wird das eine Mobile-App. Es wird eine, wo man sich mit E-Mail und Passwort anmelden kann. Eventuell wird es ein direktes WV-Branding geben, wo man dann als Home-Community Wave hat, aber im Endeffekt ist das eine offene App, wo man mit Token Gating, das heißt, man kann sagen, ich möchte nur mit Leuten reden, die mindestens 10 WW Collectible haben, bevor, wenn die das nicht haben, dürfen die mich nicht anschreiben oder sowas oder ähm, ähm, also es wird so, die, das, die Richtung hat sich ein bisschen geändert. Die Technik dahinter ist exakt die gleiche, aber das Layout sieht jetzt tatsächlich komplett anders aus. Und dieser Pivot hat jetzt ein bisschen gedauert. Also im Juni ist jetzt so die Erwartungshaltung, dass da was kommt. Okay, ich habe es ja selber schon auch getestet. Du hast mich ja damals schon eingeladen. Mhm. Ähm, muss sagen, ich fand es, es hat so ein paar Sachen haben leider nicht so ganz funktioniert, so äh, zum Beispiel KYC bzw. das hier Face Scan. Genau. Das war halt da ein bisschen doof, aber ja. so das Grunddesign fand ich wirklich interessant. Also ich ich es viel viel wird sich nicht viel ändern, ja. außer dass es mehr mobile-friendly wird hm. und dass der erste Kontakt äh, tatsächlich, also wenn du dich anmeldest, tatsächlich E-Mail-Passwort ist, weil wir würden so viele Leute bei der Conversion verlieren. Hm. Und ich will es auch im zweiten Schritt, äh, das war, war ja noch nicht aktiv, äh, dass man es mit einem ww account assoziieren kann. Und die Assoziation wird relativ einfach funktionieren, weil die Leute schon gefragt haben, oh, ist das sicher oder nicht? Wir fragen die Leute einfach, dass sie ein Collectible äh, zu einem Random-Preis listen, also mhm. den wir vorgeben, der kann von mir jetzt acht Stellen haben. Wenn wir das Listing im Markt sehen, dann wissen wir, okay, das ist die Wallet, du hast 100 Collectibles. Mhm. Und dadurch äh, können wir die 1 zu 1 Assoziation machen. Und das heißt, jeder User dann auf der App, wir wissen dann, wenn er es publishen will, sein, sein ww user username und er kann auch zeigen, wie viel Collectibles er hat. Also wie so eine kleine wie ich sagen auch eine Seite, wo du zeigen kannst oder dass du von mir wahrscheinlich haben wir Badges, dass du Disney Gold Moments hast oder wie auch immer. Also da sind noch relativ viel Fragen offen. Aber man soll dann quasi direkt sehen, mit wem man es zu tun hat und ich weiß nicht, ob du das Problem hast, aber Leute schreiben auf Telegram an, man weiß nicht, wie die Person auf Twitter ja. heißt oder äh, was der Username da ist und in gewisser Weise wird das Problem beseitigt, weil du eigentlich alle ähm, Accounts damit verknüpfen kannst und es wird auch den, im Optimalfall einfach wie so ein Telegram-Chat äh, funktionieren. Also es wird auch einfach als ein normaler Social Chat. Ich würde sagen, es ist mehr als ein Social Network, aber es wird mehr dann als Social Chatting App äh, äh, advertised. Ja, aber ich muss sagen, ich fand das echt spannend. Also es hat mich so ein bisschen vom Design so ein bisschen an Discord erinnert, aber im positiven Sinne. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was daraus noch wird. Ähm, halt uns da gerne auf dem Laufenden. Also ähm, ich nehme das ja. auch gerne mal in ein Video mit rein oder sowas ähm, und werde hm. das mal promoten, weil ich finde ja, die ja. Idee und das, was du da forst, auf jeden Fall auch echt interessant. Und ich denke, das könnte auch ein positiver Mehrwert hier auch für die Community sein. Und absolut... Äh, ab Apropos positiv, äh, mein Gott. Apropos positiver Mehrwert, also ich sehe auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viele Leute, auch im Chat, die schreiben, dass es wirklich ein sehr, sehr gutes AMA war. Also erstmal vielen Dank bis jetzt auf jeden Fall an dich. Ähm, wir hätten jetzt, wie gesagt, also ich habe ja gesagt, eine Frage, beziehungsweise, ich weiß nicht, wärst du auch bei zwei Fragen noch dabei, weil ich ja. fand die zwei Fragen waren ganz ja. spannend. Okay, eine Frage ist, was denkst du über den asiatischen Markt? Wie, Was für einen Einfluss könnte das auf, wie wir haben und wie groß siehst du da die Chancen, dass die Adaption auch in Asien ähm, einfach auch passiert in den kommenden Monaten oder Jahren? Ähm, also ich glaube, dass man, wenn man einen Markt in Asien erobern will, dann muss man es richtig machen, also auch mit Budget. Also die App muss natürlich vollständig übersetzt werden. Das heißt auch, dass ab sofort alle Pressemeldungen, japanisch oder koreanisch oder Mandarin mhm. laufen müssen. Ich glaube, ich, der chinesische Markt ist wahrscheinlich von den Auflagen her der schwierigste, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da ein paar low hanging fruits gibt mit, ja, ich denke mal Japan und, und Korea, das sind sehr kaufkräftige, machen wir es mal so, ich will es in meinen Hoffnungskatalog nicht aufnehmen, wenn das kommt, müsste das eigentlich einen riesen Boost geben, weil ich glaube, dass, dass die, die, die Asiaten sind uns eigentlich extrem voraus, was Virtual Reality und äh, ähm, sowas angeht. Und ähm, ähm, wenn die auf den Geschmack kommen würden, dann dürften sich die Floorpreise extrem anpassen, sage ich mal. Wahrscheinlich muss man dann Ultraman kaufen oder sowas, ja. Ja, manche, viele spekulieren ja wirklich darauf. Also ich glaube zum Beispiel WC Enter hat da echt einige Ultramans. Ich will gar nicht wissen, wie viele. Aber ähm, da sind ja schon echt viele, viele am Vorsorgen, genau für diesen Moment. Ich hätte aber es können... würde einen positiven Effekt haben und ich hoffe natürlich drauf. Also kurze Antwort. Ja. Hast, wie, hast du Ultramans oder sagst du so, also ein paar habe ich? Ja, okay. ja, ich, ich habe auf jeden Fall ein paar. Ich müsste mhm. jetzt lügen und wüsste jetzt nicht, wie viel. Okay. Ähm, ich habe eine sehr schöne Abschlussfrage, die mich persönlich auch interessiert. Ähm, was ist dein persönliches lieblings eigentlich auf der App? Ich würde es ja gern fast schon ähm, ähm, ein paar nennen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt sagen kann. Äh, ich habe natürlich die größte Conviction ähm, im, im, äh, für, das, für die partner -Statue, weil es <lacht> ist halt eine Double First Appearance. Ja. Das, das geht nie wieder. Das wird wahrscheinlich nie wieder geschlagen werden. so. Also, First Appearance, so witzig es klingt, Walt Disney und First Appearance Mickey Mouse. Ja. Das, und, und also wenn man in meinen Disney-Park geht, da ist überall diese Statue. Es gibt viele ähm, physical collectibles, die du da kaufen kannst, ob es ein Schlüsselanhänger ist oder sowas. Also das geht meiner Meinung nach, also weil gerade auch Disney das das größte Fandom ist, ja, glaube ich, kann man das von der Bedeutung her nicht schlagen. Ja, okay. aber äh, ich finde, ich finde äh, den Todd, ich finde den ähm, auch den Risso und ähm, und den Spider-Man und Darth Vader. Also ich, wenn ich jetzt fünf und ich muss mal überlegen, ob ich das vergessen habe, fünf Collectibles nennen würde, dann wären das die Collectibles, wo, wo man meiner Meinung nach Risso mit Abstrichen, aber die First Appearance, also Todd, äh, dann Spider-Man. Und da Vader, der größte Willen aller Zeiten. Ja, ja. Ähm, äh, Das kann man nicht schlagen. Da kann nie wieder was rankommen. Ja, Also zumindest in diesem Disney Universe, äh, in dem Erweiterten. Und das heißt also, das ist schon mal für mich absolut gesetzt. Und klar, bei den ähm, bei den Comics. Ähm, ich bin ähm, jetzt kein, ich, ich höre anderen zu, wenn die sich über Comics unterhalten. Ich bin jetzt nicht derjenige, der die Meinung verbreitet. Und äh, Aber natürlich kann man jetzt ähm, erkennen, dass die teuersten Comics, auch durchaus die, äh, die die in der physikalischen Welt die, die höchsten Wert haben, äh, natürlich die interessantesten sind mit First Appearance of, also mhm. logischerweise Amazing Fantasy 15 und Marvel Comic Book 1, und Fantastic Four, also da gibt es ein paar Kult-Comics, die man einfach auch haben muss. Und da habe ich jetzt keine spezielle Präferenz. Ich finde, für einen großen Sammler gehören die alle ins Portfolio. Absolut. Eine Frage, die ich persönlich noch hätte. Wie kommst du auf Risso? Was ist für dich an Risso so interessant? Also alle anderen kann ich absolut nachvollziehen, aber bei Risso dachte ich jetzt gerade so, wieso Risso? Ja. Also weil er von der auch immerhin, also erst nicht mehr First Appearance, hm. aber jetzt, ich, ich stelle mir das jetzt so bildlich vor. Also ein guter Collector, ja, der will, wenn er schon den Todd McFarlane hat, ja, also First Appearance. Hm. Und da wird es ein paar Leute geben, die wollen halt nicht jeder ein komplettes Set haben. Also ich finde, es hm. hat auch einen Wert, das komplette Set zu haben. Und ich finde den so am, am Todd. Der ist um, auch, finde ich, genauso attraktiv, finde ich, wie der Todd McFarlane. Ähm, aber der, und er hat auch, ist ja der 01, ja, von der Originalnummerierung, ja. Und er hat halt einfach die, der ist am scarsten, ja. Der hat ja nur 1700 Editions oder sowas, ja. Und es ist, gibt keine 2.000 Leute, die das komplette Set haben können. Ich kann mir vorstellen, dass das einen gewissen Kultcharakter hat, dieses komplette Set zu besetzen. Und dann wird halt der Risso so der der äh, der das, das, das, ja, die Mangelware sein. Das ist so meine, meine Spekulation. Was, was ist da so die niedrigste Mint, die du hältst? Weißt du das? Donny, Donnie, würde ich sagen. Wahrscheinlich. Aber ist, oder jetzt auch die Auf, auf Risso Riss gezogen. Den, den niedrigsten MINT. Ja. Äh, ich habe äh, den 15er. Also ah, also ich... Ja. Ich habe einen, der unter der 16 äh, liegt. Der ist, glaube ich, über zwei Hände äh, in äh, zwei Stationen in meine Hände gelaufen. Er ist einmal an einen User ausgezahlt, worden, also ausgegeben worden, weil sein Geha äh, Account gehackt wurde. Und dann äh, über eine oder zwei Stationen an mich gelandet. Nicht schlecht. Also... So eine MINT, Respekt. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich meine, für das erste Set, für so, eine, für so ein Collectible, mega. Ich habe auch das, ich müsste mal schauen, ich habe eventuell, ich meine die Nummer 18 von das Set. Also 18 oder 20. Also ich habe mehrere Sets im relativ mhm. niedrigstelligen Bereich von allen äh, Batmans. Also von der Serie 1. Nicht schlecht. Da muss ich sagen... Da würde ich sehr gerne, wenn du auf jeden Fall Lust hast, irgendwann auch nochmal ein zweites Interview machen. Denn die Leute haben wirklich, also ich habe jetzt die ganze Zeit auch den Chat hier immer links im Auge gehabt. Die haben unfassbar viele Fragen an dich. Deswegen frage an dich, könntest du das nochmal vorstellen, in sag mal, zwei Monaten oder sowas vielleicht nochmal hier auf den Channel zu kommen? Ja klar, machen wir. Sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, für die Leute, die auf jeden Fall hier ihre Fragen nicht losgeworden sind, ich sehe, es es sind eine Menge Leute auf jeden Fall mit dabei, seid nicht besorgt. Ähm, ich werde noch mal eine Runde machen oder ansonsten schreibt mir die auch sehr gerne auf Twitter, Instagram oder auch Telegram. Dann nehme ich das mit auf für das nächste Interview. Und ansonsten kann ich mich erstmal bei euch da draußen herzlich bedanken ähm, und auch bei dir, Dr. Profit, dass du dir heute Abend hier so lange Zeit genommen hast, ja, ja. Äh, über 90 Minuten jetzt schon hier. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gleich, äh, gleichfalls. Vielen Dank. War, du warst ein super Partner hier in dem Interview. Vielen Dank. Und in dem Sinne würde ich sagen, ähm, wünsche ich euch da draußen auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Abend. Und ansonsten ja sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video oder auch im nächsten Livestream. Und willst du noch was zum Ende sagen? Ja, also... Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich bin ja ab und zu da auch im deutschen Telegram und beantworte Fragen, wenn ich sie sehe. Aber vielen Dank fürs äh, Zuhören, ja. Sehr schön. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall da draußen, wie gesagt, einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann auf jeden Fall, wie gesagt, im nächsten Video oder Livestream. Bis der neue Captain. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.